und so weiter. Wir haben mit 10 Cent gestartet, ein kurzer Exkurs, ne, nichts Wildes, mit 10 Cent gestartet, 20.000 Coins hatten wir am Anfang dabei, haben dadurch auch durch diese Verknappung, durch diese kleine Anzahl an Coins auf dem Markt zweimal den Preis 100.000 geschlagen und jetzt haben wir plus minus 660.000, also mehr als 33-fach poc auf dem Markt und der Preis ist jetzt in der Korrektur. Das hat mehrere Gründe, natürlich. Das hat, das, zum einen ist unser Minting dran schuld, klar. Zum anderen, weil die Coins wurden einfach 33-fach. Das kann sich am Preis nicht, nicht auswirken. Und natürlich die aktuelle Lage auf dem Markt, wo die Börsen wackeln, wo die Börse Nummer 2 jetzt ähm, sich verabschiedet hat, knapp 50 Milliarden Dollar Loch im Kryptomarkt äh, geschlagen hat. Jetzt sind und Binance, jetzt sind ähm, Coinbase unter Feuer auch und so weiter. Und die Frage ist, wie können wir zurück auf 100.000, aber realistischerweise nicht nur so, so sagen, hey, wir werden da irgendwann ankommen sondern wir sehen die konkreten Schritte aus, damit wir dahin kommen. Weil natürlich müssen wir bedenken, dass der ganze Kryptomarkt jetzt in einer Dumpingphase sich befindet. Das bedeutet, dass, die, dass alle Coins runterfliegen. Bitcoin geht runter, alle Coins fliegen runter. Oh, sorry, sorry, sorry. Das ist, mein, das ist mein Wecker, damit ich mein Webinar... Nicht, Moment, muss ich mal ausschalten, ist alles aus. Sorry, sorry. Ja, damit, ähm, und ähm, das bedeutet, wenn der Bitcoin runterfliegt, fliegen alle Coins runter, der gesamte Markt geht runter und auch wir, der Bitcoin ist seit einem Jahr nur am Fallen und egal, was sie da unternehmen, ist einfach äh, das Ende der Korrektur einfach nicht in Sicht. Weiterhin natürlich der Kryptowinter, mit Kryptowinter wird uns gedroht, wir müssen auch uns vorbereiten und wir brauchen eine extra stabile Strategie, um wirklich uns auf den Kryptowinter, der kommen kann, muss nicht, aber kann und äh, alle Experten sprechen davon, dass wenn das passiert, was passieren droht, kann uns drei bis fünf Jahre Kryptowinter drohen, was wird mit vielen, vielen Coins, Wir werden alle absterben und ich sage immer, hey, wir dürfen nicht schön sterben, wir sind einfach äh, richtig cool drauf, wir haben die beste Technologie, die beste Community, die besten Produkte für den Markt und wir dürfen einfach nicht zulassen, dass außenstehende Bedingungen uns irgendwie zermalmen oder uns irgendwie in unserem Wachstum beeinträchtigen. Und, deswegen, äh, äh, und dazu kommt noch, dass wir selbst in der Korrektur stehen. Ja? Wir, wir, wir selbst stehen in der Korrektur, und äh, unser Preis ist jetzt von ganz oben nach ganz unten gekommen und äh, das erschreckt natürlich unsere Community. Community bleibt stehen, hat Fragen, hat Bedenken, hat Zweifel, hat Ängste und, und, und. Und mit allem dem müssen wir auch fertig werden beziehungsweise wir brauchen endlich eine Strategie, um das alles beiseite zu schieben, um uns auf Wachstum zu fokussieren, so dass alle entspannt sind und nur am Rennen sind und am Ende nur am Erfolg, äh, am Erfolg interessiert sind. Natürlich kommt auch einer der wichtigsten Gründe, das Versagen der, äh, der, der, der, der bei den Leuten, die die, Sagen wir so, die Leute folgen oder die Leute missachten die goldenen Regeln. Das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir in der Korrektur stecken. Ja, naja, das ist wie mit einer Diät. Du hungerst einen Tag zwei, Tag, zwei Tage, eine Woche, einen Monat. Irgendwann kommst du nach Hause sauer und frisst dich voll von dem Kühlschrank, schläfst noch mit, mit, mit Chipspackung ein und dann hast du einfach... Deine Diät gebrochen, dann ziehst du die nächsten zwei Monate in so eine äh, Fraßdiät äh, rüber und dann sind alle Sachen hin. Oder mit Sport, ja, jeder weiß, morgens muss man joggen, einmal gejoggt, zweimal, eine Woche, und dann gesagt, okay, jetzt bin ich erkältet und dann sind wieder zwei, drei äh, Wochen äh, oder Monate sogar vergangen. Genauso mit goldenen Regen, die Leute haben Schwächen, die versuchen den goldenen Regeln zu folgen, dann kommt irgendein, äh, irgendein Vorfall, die brauchen plötzlich Geld, die müssen dies, das erledigen und, äh, oder haben plötzlich irgendwelche Wünsche, die, sie, die denen sie nicht widerstehen können oder Bedürfnisse, egal was, sie steigen, sie springen kurz oder sagen, ey, ich verlasse kurz die goldenen Regeln, dann komme ich wieder zurück und dieses komme wieder zurück, tritt nie ein und deswegen ist auch die Korrektur da, weil unsere Community einfach die goldenen Regeln, die goldenen Regeln nicht befolgt. Ich predige und predige und predige, aber jeder ist seiner Coins Herr und sagt einfach, es meine Coins, was, was ich will, das mache ich. Und äh, wir sehen ja, dass die Community einfach den Coin auch in den Boden treibt. Ganz einfach, indem die günstig verkaufen. Schaut mal, wir waren vor ein paar Tagen jetzt Richtung 2000 unterwegs, jetzt sind wir wieder 1.000, plus minus 1.100. Warum? Weil die Möglichkeiten sind wieder alle da und alle sind auf die Börse gestürmt und haben angefangen abzuverkaufen, abzuverkaufen. Und dieses Verhalten ist auch normal für die Menschen, weil sie auch unterschiedliche Ausbildungs Ausbildungsniveau in der Finanzwelt haben und unterschiedliche Verhaltensweisen darauf aufbauen. Wir müssen aber das alles in unsere Betrachtung hineinziehen, weil wir müssen letztendlich einen sehr erfolgreichen und einen sehr profitablen Coin aufbauen und ein mega Kryptosystem aufbauen. Wir können darauf keine Rücksicht nehmen. Weiterhin, was, welche Schwierigkeiten stehen uns bevor, ist einfach, dass der Markt uns die Barrieren aufstellt, die Top-Börsen, der Coin-Market-Cap und so weiter. Schaut auf unsere Kapitalisierung, wir sind Top 30 Coins, wir sind, wir sind, äh, wir sind äh, laut unserer Kapitalisierung, laut unserer Community, wir sind äh, teilweise besser als, als, als äh, die meisten aus Top 50 Bereich. Ja? Also in, und äh, abgesehen, was unter Top 10 ist, ist sowieso meistens mega gedreht. Wir haben mega Community, wir haben äh, mega Liquidität, wir haben auch äh, coolen Wachstum. Und trotzdem haben wir 2600 Platz, obwohl wir bei Top 30 Coins in, Coin inzwischen sind. Ich träume wenigstens vor Top 100, aber, aber die lassen uns einfach mit Gewalt nicht durch. Und äh, natürlich pushen wir die verrückt, aber es ist nicht gegeben, dass wir, weiß ich nicht, in einem Jahr auf Coin Market Cap bei Top 50 stehen. Vielleicht werden sie uns in Top 200 reinlassen und dort wieder abbremsen oder oder oder. Und weil wir alles das nicht wissen oder wie lange dauert äh, Listing bei Binance ja? und weil wir das alles nicht wissen, müssen wir eine Strategie uns überlegen, damit wir egal in welcher Situation erfolgreich sind, Geld verdienen, wachsen, uns entwickeln und dass niemand irgendwie denkt, hey, äh, wir sind in Gefahr und sonst was, ja? weil die die Hauptangst bei unseren Kunden, bei unserer Community ist, was ist, wenn POCU morgen 100 Dollar ist und was ist, wenn der Alex nicht mehr da ist, was ist, wenn die Company nicht mehr kann und was ist, wenn das Businessmodell nicht funktioniert, was ist, wenn der Kryptomarkt zusammenbricht, bla bla bla. Ja, also so viele, was ist, wenn, so viele, ja, also, ähm, dass, dass, dass, dass man einfach mit allen diesen Einwänden arbeiten muss. Und für alles brauchen wir eine Strategie. Was, was für eine Strategie brauchen wir? Ganz einfache. Wir müssen die Korrektur beenden und wir müssen die, Ex die Explosion starten. Wir müssen die Umdrehung hervorrufen. Und solange die ganzen äußerlichen Einflüsse so stark sind wie jetzt, dass die nur von, von äh, Untergang sprechen, können wir das nicht bewältigen. Ja, das heißt, wir müssen die ganze Sache in die Hand nehmen, weil die Korrektur kommt, weil alle abverkaufen und alle vergessen einfach, dass die Steigerung mit zwei Sachen geht. Verknappung und, und, und Haltedauer. Und hier, und hier hilft die Verbrennung und Freezing, das Einfrieren und das Verbrennen massiv, um den um den Coin richtig oben zu halten beziehungsweise in die Wachstumsphase zu schieben. Was müssen wir denn alles machen, damit der Coin wächst? Wir müssen zwei Dinge tun. Denn wir müssen den Coin massiv verbrennen und wir müssen massiv einfrieren. Alles zu machen, um die Verknappung zu erreichen, um Defizit zu erreichen, damit auf dem Markt einfach wenige Coins da sind, damit die Leute den Coin als werthaltig, als sehr werthaltig empfinden und nicht irgendwie denken, hey, ja, ich habe ja viel davon, ich kann ja die Hälfte verkaufen. So, zweiter Grund ist natürlich, dass die, wir müssen einen Weg finden, die goldenen Regeln in unsere Köpfe, in unsere Community zu installieren. Ja, also die müssen greifen, nicht weilweise, sondern müssen nur Pflicht sein. Und das ist auch eine richtig mega krasse Aufgabe, weil wenn unsere Community komplett nach goldenen Regeln spielen würde, Wäre, wäre unser Preis immer noch, wo er vorher war, plus minus. Ja, also richtig, richtig hoch, ganz bestimmt nicht da, wo er jetzt ist. Die Community hat sich selbst den Preis demoliert und jetzt äh, beschweren sich die Leute darüber. Und wir wollen das in die Hand nehmen und sagen, hey, klar, äh, es sind, sind hunderttausende, hunderttausende Menschen, die einfach auf dem Markt äh, mit dem Coin spielen und, aber die Community entscheidet letztendlich, was der Coin wert ist. Das ist nicht der Alex, nicht die Firma, nicht, die, nicht äh, irgendjemand da draußen. Das ist die Community als Marktteilnehmer. Und das ist wichtig, dass die Leute das auch verstehen. Und mit goldenen Regeln, das ist der Key für die Community, um Wachstum nach oben zu treiben. So, weiterhin. Unsere Aufgabe ist natürlich, die neue Community äh, heranzuziehen und natürlich unseren Einflussbereich, unseren Markt zu äh, erweitern, zu vergrößern. Weil, seien wir ehrlich, man, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen komischen Systemen. Es ist normal, dass ein Unternehmen neue Kunden braucht. Äh, ja, ein Apple liefert jedes Jahr ein neues Gerät, auch wenn es minimale Veränderungen sind. Warum? Weil so gewinnen sie an Marktanteilen. Wenn sie den Telefon nicht bringen, den Smartphone nicht bringen, wird das Samsung oder Huawei tun. Und dann werden sie ihre Marktanteile stellen, ihre Kunden, weil die Menschen einfach etwas Neues brauchen. Ja, also, sie suchen, sie wollen was kaufen, sie haben das Geld dazu, sie wollen das neue Gerät, sie wollen dieses Kaufgefühl, was Besonderes und so weiter, was Neues haben und nicht für drei Jahre mit dem gleichen Gerät rumlaufen. Und das verstehen die, Leute, die, die Firmen und stellen einfach neue Geräte jedes Jahr vor. Und wenn sie es nicht tun, macht das äh, der, der Wettbewerber. Und das ist das Wichtigste. Und wir brauchen. Top bei Coin Market Cap und wir brauchen Top 10 Exchanges. Klar, wir haben auch gute Gate, Maxi, Coins mit dabei, aber wir sind nicht Binance, das sind nicht, nicht Good Coin, das sind nicht OKX okay und so weiter. Wir müssen dahin und das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben. Und ähm, ja, zum Schluss kommt auch die Aufgabe, wir müssen dafür sorgen, dass der Preis, dass der Preis nach oben wächst, weil der wachsende Preis einfach die Community heranzieht. Die Leute sehen den wachsenden Preis, lassen alles liegen, stehen und stehen und rennen auch den wachsenden Preis zu. Und wenn der Preis runtergeht, treten sie ein paar Schritte zurück. Und das ist der Unterschied. Das steckt im Kopf. Und natürlich können wir die alle umschulen und viele Jahre auf die einreden. Aber eigentlich, wenn der Preis wächst, passiert alles automatisch und dann haben wir auch keine Sorgen, dann brauchen wir niemanden auszubilden extra. Ja, also, weil das automatisch auf der psychologischen Ebene passiert. Und hier müssen wir einfach verstehen, dass wir diese äh, vier Elemente, Verknappung durch Verbrennung und Freezing, dass wir Installierung von goldenen Regeln auf einer Pflichtebene brauchen, dass wir darauf angewiesen, neue Nutzer immer heranzuziehen. Das heißt, es sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Äh, zwischen 80 und 90 Prozent des Umsatzes passiert mit der Neu-Community bei allen. Bei allen. Und äh, na natürlich brauchen wir äh, Preiswachstum einfach, damit wir, uns, damit wir uns ein bisschen auch gut fühlen und äh, dass, dass, äh, dass alle Menschen um uns herum auch Geld verdienen und äh, nicht nur die, die wirklich was drauf haben beim Trading auf den Börsen und so weiter. Und die Sache ist die, um das zu bewerkstelligen, müssen wir müssen wir ein bisschen unsere Strategie ändern. Wir haben jetzt den Coin auf den Markt gebracht, mit, einem, mit, einer, mit einer einzigen Aufgabe, die Leute mit diesem Coin auszustarten. Deswegen haben wir auch solche großen Farmen euch gegeben, damit die Leute, die an uns glauben, einfach mit Coins vollgepackt sind, damit die Reise so richtig losgehen kann, wenn sie mit Coins voll sind. Weil was soll, was soll ich auf die Reise mit Menschen gehen, die nichts haben? Die auch, die, die auch nichts, nichts der, Co der Company verdanken, die einfach der Company nicht treu sind, für die einfach das nicht wert genug ist. Wenn du 1000 Coins hast oder 100 Coins hast, dann willst du, dass wir gewinnen. Wenn du 0,1 Coin hast, dann ist dir egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir sind dir nicht so wichtig. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und <lacht> Und der Ausweg, ist einfach. der Ausweg ist einfach, wir müssen, und das rede, davon rede ich schon die letzten viele, viele Monate, fast das ganze letzte Jahr, wir müssen auf eine fundamentale Technologie umsteigen. Und ich wollte es eigentlich in einem Jahr äh, wenn es fertig ist, verkünden, aber ich habe jetzt äh, auch mit dem Marktzustand, was da draußen ist, auch mit den Angriffen, denen wir jetzt äh, ausgesetzt waren, das letzte Monat habe ich mir ein bisschen anders das äh, überlegt und ich möchte euch verkünden, dass wir in einem Jahr, dass wir ungefähr äh, in einem Jahr, früher, also so Schritt für Schritt auf eine fundamentale Technologie umsteigen werden. Wir werden für uns Throne Chain äh, verfügbar machen. Was bedeutet das? Wir werden kein Token, wir werden kein Token auf Throne Exchange, ja. Sorry. Sorry, Wasser, eine Sekunde. Wir werden kein äh, Token auf der Throne Exchange werden, nein, wir werden die Throne Chain äh, nehmen, äh, auf der Throne Blockchain, wir werden die Throne Blockchain nehmen, wir werden diese forken, wir werden sie bearbeiten, wir haben das reingesehen, das ist, äh, das ist schon heftig, ja. das ist viel äh, zu, zu, zu reparieren, zu renovieren. Und wir werden eigene äh, Throne-basierte äh, Thron Blockchain starten. Das ist, Throne ist ja auch Fork von Ethereum. Ja? Also, Throne hat ja Ethereum genommen, haben gefolgt, haben äh, einige Sachen da verändert und haben das als Throne genannt und haben gestartet. Und dieser Chain Fork wird einfach der, äh, unserem Net Netzwerk, unserem, unserem Kryptosystem einfach einen fundamentalen Vorteil geben. Das bedeutet, was, bede was bedeutet das? Was, was bekommen wir durch diesen Fork? Erstens, wir können Smart-Kontrakte auf einer anderen Art und Weise abschließen. Nicht nur für Minting, das ist ein, ein einziger Smart-Kontrakt, mehr können wir nicht. Aber auf der Throne-Chain können wir können wir beliebige Smart-Kontrakte abschließen, auch andere Stablecoins auf selber kreieren oder andere Stablecoins zu uns auf die Chain einladen. Wir können Security-Coins auflegen und Security-Tokens auflegen und, und, und, und. Ja, also wirklich fundamentale Technologie. Weiterhin natürlich, wir können dezentralisierte Apps herstellen, wir können Spiele, Börsen, ja, wir können in die Richtung DeFi gehen und so weiter. Das ist wirklich das Fundamentale, was ich brauche, was mir noch fällt. Und ganz wichtig, die Frage der Dezentralisierung, Dezentralität, das haben wir ja gesehen jetzt mit dem Angriff, die Community hat wirklich hart gespürt, dass wir keine dezentralen Wallets haben und das will ich unbedingt ändern. Ich möchte, dass die Community weiß, hey, spätestens in einem Jahr haben wir alles da. Dezentralität, also haben wir ja auch jetzt, aber die ist ähm, nicht bei dem Nutzer. Ja? Die ist auf dem Markt, bei dem Coin, bei dem Blockchain, aber unser Nutzer ist noch nicht dezentral, weil er zum Beispiel keine dezentrale Wallet hat. Und ist auf unsere App angewiesen. Und wenn die App so angegriffen wird, dann ist leider auch solche Schritte notwendig, wie wir gemacht haben, um die Community zu schützen. Und mit dezentralen Lösungen können wir das alles verhindern und der Menschen einfach mehr, mehr Vertrauen schenken, mehr Vertrauen geben, mehr Transparenz und mehr Sicherheit und Stabilität gewährleisten. Einfach weil... Vor allem natürlich, weil äh, Tron ist auf äh, Delegated Post basiert. Das ist Proof-of-Stake-Technologie. Das, das eröffnet uns noch weitere mega krasse Vorteile, von denen ich heute nicht sprechen werde, aber die gibt uns endlich diesen Bedarf oder diesen Beweis, dass eine hundertprozentige Dezentralisierung möglich ist, weil wir sind auf Litecoin und wir sind zwar auch dezentral, aber trotzdem, ihr seht ja, es, es, kann, noch besser. es kann noch besser werden, es kann noch viel, viel besser werden und wenn wir wirklich bei Top, Top 10 Coins mitspielen wollen, müssen wir an unserer Dezentralität vor allem so arbeiten, dass niemand irgendwo einen Zweifel einen Gedanken hat, dass wir womöglich irgendwo nicht dezentral wären oder noch was und so weiter. Natürlich jetzt jetzt in der Phase, wo wir wo wir erst entstehen. Ja, Ultima ist ja relativ jung. Wir sind ja mit Ultima ein Jahr auf dem Markt und in dieser Phase haben wir schon viel erreicht. Wir haben viel erlebt. Mit uns ist viel passiert. Und ähm, auf, auf, in dieser Phase muss ich einfach auch manchmal eingreifen, damit ich die Community beschütze, damit ich die Firma beschütze, das ganze Netzwerk beschütze und und und. Und mit diesem Fork ist, äh, ist, das, ist das dann einfach nicht mehr möglich. Und äh, wisst ihr, das ist wie bei, bei Kindern. Ja? Ich habe jetzt, ihr wisst ja, ich habe vier Kinder und äh, der Älteste ist gerade 18, der fast 18, noch 17 1,5 und der fragt mich immer, Papa, ich will mal das machen und das mal dahin fliegen und so weiter und ich ich, ich wache ja über die Familie sozusagen sage, hey, das, das kannst du nicht machen und so weiter. Also ich versuche, den Sohn zu beschützen, aber ich weiß, irgendwann muss ich ihn ja loslassen. Er muss in das richtige Leben gehen und genauso mit unserem POCU. Ich versuche, den Coin immer noch zu beschützen, sodass ihm nichts passiert und so weiter. Aber irgendwann muss ich diese väterliche, die väterliche Hand äh, loslassen und einfach, dass der rausgeht und alle besiegt. Und deswegen versuche ich ihn ähm, zu, zu stärken, aufzurüsten, wie ich nur kann, damit er da, da draußen nicht irgendwie vermöbelt wird <lacht> oder aufgemischt werden wird. Aber er muss auch dadurch. Ja? Bis jetzt haben wir ja jede, jede Herausforderung auch bestanden. So, äh, weitere Sachen sind natürlich, die auch wichtig sind. Das ist auch äh, für mehr Sicherheit und Vertrauen für den Markt. Wir brauchen mehr Krypto-Community, nicht nur die Community, die wir jetzt haben, so aus, äh, aus äh, also so Community, sondern richtige Krypto-Freaks, äh, Cracks und so weiter, also richtige Profis und auch große Investoren, die uns letztendlich als echte Technologie als echten Coin, als echte als, als echten, sicheren und äh, auch stabilen Coin sehen. Äh, also stabil im Sinne nicht des Preises, sondern dass die darauf vertrauen, also vertrauenswürdigen Coin äh, sehen. Und da müssen wir an der Zentralität, als, äh, als auch an der Eigenständigkeit des Coins arbeiten. Ihr seht, solche Sachen wie, hey, Wallets hier, ein bisschen, ein bisschen limitieren und so weiter, dürfen nicht passieren. Ja, bei, bei, bei Top 10 Coin ist einfach ist einfach nicht machbar und letztendlich hatte ich noch nie vor, das zu machen. Aber bei einem zentralen Produkt ist es immer möglich. Ja? Es gibt keine zentrale Wallet irgendwie aus dem App Store oder Google Play Market. Das, ist, das muss jedem klar sein. Ja? Jeder kann darauf, ein, ähm, darauf Einfluss nehmen von den Entwicklern. Und es geht nur um, ihre, um, ja, um ihren guten Willen und äh, um ihre Ehrlichkeit. Ein, ein neues Beispiel zum Beispiel, ihr wisst ja, dass USDT jetzt angegriffen wird, genauso wie wir. Und äh, plötzlich konnte Ledger eine Woche nichts verschicken, weil die haben einfach ähm, die, die Kommission bei 10 x glaube ich, begrenzt und dieser Angriff hatte äh, Tron äh, gezwungen, die, die, die Fies anzuheben bis zu 20 und Ledger war nicht in der Lage und plötzlich alle Ledger-Inhaber waren gefangen, weil sie nichts verschicken konnten. Und das bei einer Kaltwallet, bei einer dezentralen Kaltwallet, ich habe gar nicht gewusst, dass es das möglich ist, ich habe es nicht gewusst, dass es das möglich ist, ja. Also, aber die haben es auch äh, gezeigt, Ledger, ja, also, das hat mir auch gezeigt, wir brauchen eine eigene, <lacht> wir brauchen eine eigene dezentrale Kalt Wallet und das, äh, da arbeiten wir auch. So, aber dieser Sprung von Litecoin, äh, POC Ultima zu äh, Tron-basierten POC Ultima ist nicht einfach. Das wird nicht sofort passieren, das kann auch nicht sofort passieren, das will ich auch nicht, dass das sofort passiert, aus einem einfachen Grund. Aus einem einfachen Grund. Die Leute müssen lernen. Wir müssen die Community ausbilden. Ich will nicht, dass wir auf Thron wechseln und uns das gleiche äh, Schlamassel immer wieder passiert, dass die Leute nicht ausgebildet sind, dass die unsere goldenen Regeln missachten, dass die quasi tun und machen, was sie wollen. Ihr habt gesehen, wozu das geführt hat. Ja, also die ersten Monate, die ersten sechs Monate, wo ich noch ein bisschen das Sagen hatte und, und, und, und, und äh, über, über, über die Community in der vollen ähm, äh, Euphorie, also nicht über den Coin, aber über die Community, weil alle waren irgendwie am Anfang, niemand hatte richtig was und dann haben wir gemeinsam an einem Strang gezogen und irgendwann in sechs Monaten haben angefangen, Leute Einfach in alle Richtungen das machen, was denen gerade passt und richtig ähm, und lustig äh, ist. Und ihr habt gesehen, wozu das geführt hat. Die Community hat den eigenen Coin auf, bis auf 1000 Dollar runtergedrückt. Gedrückt, und sie hat nicht vorher nach oben ziehen zu lassen. Schaut mal, wir, haben, wir waren vor, gestern, vorgestern knapp 2000 wieder. Und was hat die Community gemacht? Runter auf 1000 zurück. Und wenn, ich kann die eigene Community nicht bekämpfen. Ja, wenn die Community sagt, 1.000 Dollar, Dollar dann ist das 1.000 Dollar, da kann, da, kann, da kann niemand was machen, nicht Alex, nicht Firma, niemand sonst. Nur die Community, weil hunderttausende Menschen entscheiden. Und deswegen habe ich entschieden, einen Zwischenschritt, einen Zwischenschritt einzubauen, ja, einen Zwischenschritt einzubauen, für dieses Jahr, also ein Jahr, werden wir an dieser Entwicklung jetzt arbeiten. Wir werden regelmäßig Updates euch geben. Und ganz ehrlich, wenn wir bei Thron angekommen sind, wird uns die ganze Welt. Offenstehen, überlegt mal, eigene Dezentral DeFi-Projekte, dezentralisierte Börsen, dezentralisierte Apps-Spiele, äh, kalte Wallets und so weiter. Wir können fremde, äh, fremde Companies in Security-Tokens äh, tokenisieren, wir können Stablecoins auflegen, wir können USDT zu uns einladen und, und, und, und, und äh, Ultima ist überall Gas. Überlegt mal. Das ist ja Wahnsinn. Wir können mit dieser Technologie auch an andere Unternehmen, wir können ja komplette Branchen in uns aufnehmen. Es ist auf jeden Fall viel, viel globaler als so ein Litecoin-Blockchain. Ja, es ist halt fundamentale Technologie, auf der wirklich eine Ökonomie aufbauen kann. Und damit ich in diesem, und was mache ich in diesem Zwischenschritt? Ich nehme unsere jetzige, unser jetziges Ultima und ich werde das in zwei äh, in zwei Coins aufspalten. Das habt ihr schon äh, gesehen. Wir haben das mit POCU X gemacht, dass wir einfach äh, Krypto und Network auseinander genommen haben, aber der Coin ist der gleiche geblieben. Jetzt nehme ich den übrig gebliebenen POCU und ich spalte ihn wieder in zwei Teile ich äh, und zwar ich werde ähm, zwei Coins jetzt kreieren. Der jetzige Ultima, der, den ihr kennt, der PLCU mit der Blockchain, äh, die ihr so kennt jetzt, wird einfach jetzt in den anderen Namen zwischen PLCU Classic und wird in die grüne Farbe umgemalt. Das heißt, alles bleibt beim Alten. Die gleiche Blockchain, der gleiche Coin, die, Fa die Farmen laufen weiter. Die, die, die Connection zu PLCUX bleibt, alles bleibt. Nur es ist eine andere Farbe und der andere Name. Warum mache ich das, werde ich auch erklären. Aber wir brauchen trotzdem den Ultima. Der Ultima geht auf alle Börsen. Der Ultima ist unser Lokomotive, der wirklich nach oben äh, läuft, der bei Binance, bei Top 10 gelistet werden soll, der wirklich unser Eisbrecher ist. Und die ganze Infrastruktur nach oben pushen soll, weil wenn dem Ultima gut geht. Geht es dem X, dem PLC, dem Klassik, den cash Programmen. allen geht's gut. Es muss nur dem Ultima gut gehen. Und nochmal, ich weiß nicht, ob CoinMarketCap uns morgen listet. Ich weiß nicht, ob die Top 10 Börsen uns morgen nehmen. Das spielt für mich jetzt, sagen wir so, untergeordnete Rolle, weil ich muss in jeder, in jedem Zustand, in jeder Markt, Marktlage nicht nur überleben, ich muss wachsen, explodieren. Die, die Community muss wachsen, Leute müssen Geld verdienen und wir dürfen uns von diesen Außen äh, ja, Einwirkungen, wie Kryptowinter, wie Pleite und so weiter, was ist, wenn morgen Binance weg ist? Dann ist der ganze Kryptomarkt demoliert. Wir müssen trotzdem, wir müssen trotzdem nicht nur am Leben bleiben, sondern wir müssen rocken und ich will damit also nochmal, es ist nur ein Zwischenschritt zwischen dem Ultima jetzt und dem Thron-Ultima. Für dieses eine Jahr gehe ich voll aggressiv in die Attacke und ich habe eine spezielle Strategie, warum ich das mache. Das bedeutet, der jetzige Ultima, der blaue, wird grün und wird den Namen einfach nicht PLCU, sondern PLCU-Klassik bekommen. Es wird... Äh, und es bedeutet, es wird die Seite geben plcu-classic.com in Grün. Es wird Block Explorer geben plcu-classic.info auch in Grün und dort läuft unsere jetzige Blockchain. Das ist nochmal, es ist nur ein anderer Name, ein andre, eine andere Domain und eine andere Farbe. Nichts weiter. Alles andere bleibt beim Alten. So, und äh, hier wird auch die Farm um, umgefärbt und die Wallet wird umgefärbt, aber die Farm wird dann mit Classic auch aufgefüllt, wird Classic, Classic auch Minden und, und, und. Ja, also es ist auch wichtig. Äh, weiterhin bleibt die, das Paar PLCU Classic und USDT, so wie jetzt, und das Paar PLCU Classic, PLCU X, damit bleibt alles beim Alten, so wie das jetzt funktioniert. Nichts ändert sich, ja, außer, außer äh, dem Klassik dem wird richtig, richtig prächtig jetzt gehen und ich zeige euch, wie der auch richtig nach oben gehen kann. Also schlagen wir zwei Mücken, also alle Mücken mit einer Klappe, sogar ohne die Klappe. Wir profitieren einfach von, von, von, von allem, was wir hier tun. So, und hier natürlich das Wichtigste, das cashback Programm wird auch mit, mit Classic auch laufen, das bedeutet, wenn die Menschen den, also den, den Voucher selbst, können sie dann mit dem neuen Ultima kaufen oder mit USDT, klar, aber die ganzen Auszahlungen äh, von Cashback passiert in, Ultima, äh, in Classic und die Firma äh, macht auch Vorrat in Classic, das heißt, die Firma kauft auch diese, diese äh, PLC Classic Coins, auf, um dieses Cashback zu formieren. Das heißt, nochmal, wie gesagt, alles bleibt beim Gleichen, bei demselben. Äh, auch die Strategie, nur es wird viel, viel besser. Was passiert noch? Äh, wir bekommen eine mächtige, ein mächtigen Tool, eine mächtige Waffe, um POCU Classic nach oben zu pushen, und zwar äh, der POCU Swapping. Der POCU Classic wird in der Lage sein, im Dashboard 1 zu 1 zu dem neuen POCU geswappt zu werden. Das ist, das, das ist eine absolute freiwillige äh, Sache. Die Leute können das machen oder das lassen. Sie können 10% swappen, 50%, alles können sie swappen oder gar nichts, äh, wenn sie das nicht wollen. Das ist alles komplett freiwillig. Niemand wird zu irgendwas gezwungen, um Gottes Willen. Ich will ein Instrument geben, um die Leute zu unterstützen und nicht, um die irgendwie abzustrafen oder irgendwas zu machen. Aber ihr werdet am Ende dieser Präsentation sehen, Swapping ist das Beste, was in der Marktlage überhaupt wir erfüllen konnten. Das ist einfach phänomenaler, phänomenaler Schritt. Also, was bedeutet das? So PLC PLCU Klassik haben wir kennengelernt und jetzt PLCU der neue PLCU der und was ist der neue PLCU das ist einfach stellt euch ein Auto vor der die gleiche Farbe die gleiche Marke das gleiche Modell also alles ist das gleiche nur der Motor ist ausgeschaltet ja der der, der, der ausgetauscht jetzt nicht nicht der Motor von von Volkswagen jetzt der Motor ist von einem Lamborghini oder von Ferrari ja also Motor ist der andere aber alles andere ist gleich. Die gleiche Homepage-Adresse, plcultima.com, äh, gleiche Block Explorer, aber die Blockchain startet von null. Wozu mache ich das? Sagen wir so: äh, Wenn wir in unserem Preis wachsen, das bedeutet, stellt euch vor, der Klassik geht jetzt weiß ich, in Richtung 10.000 oder ultima jetzt der alte würde jetzt in Richtung 10.000 gehen wir sind dann bei wir sind jetzt bei 600 Millionen bei 700 Millionen Kapitalisierung plus minus wir sind Top 30 Coin bei Coin Market Cap die lassen uns immer noch nicht durch was ist wenn wir 7 Milliarden Kapitalisierung haben wir kämpfen wir noch zwei, drei Jahre mit CoinMarketCap. Ich habe die Erfahrung gemacht, wisst ihr noch, ich, wir hatten schon mal die Zeit, wo wir zwei Jahre gebraucht haben, um auf die Börse zu kommen, wo wir zwei Jahre, fast vier Jahre mit äh, mit äh, mit Apple äh, gekämpft haben. Ja, vor, ja, vier Jahre wollten wir in den Apple Store reinkommen, vier Jahre, wo wir vier Jahre um die Karte gekämpft haben. Auf sowas habe ich keinen Bock mehr. Ja, das heißt, ich werde, für, ich, ich verändere jetzt äh, die, die Strategie, um einfach von der anderen Seite jetzt reinzukommen, dass ich sage, hey, ja, wir machen jetzt eine spezielle Strategie, dass der Coin Market Cap einfach nicht so viele Coins im Markt hat, dann das bedeutet, er wird uns komplett freigeben und wir sind dann irgendwann, weiß ich nicht, auf Platz, meinetwegen 2000, aber in, durch die Swapping kommen mehr, mehr, mehr, mehr Coins rein in den Markt und dann wachsen wir natürlich und dann kann er uns nicht sagen, hey, ihr kommt da nicht rein, äh, ihr seid Top 30, ihr seid 6 Milliarden und so weiter. Sagen, hey, wir sind jetzt ordentlich sauber gewachsen. Warum können wir nicht rein? Ja, also nochmal, das ist noch eine Strategie, um alles zu beschleunigen, alles zu pushen und nicht vielleicht zwei oder vier Jahre mit Cap da kämpfen um die Top Position, weil ich bin mir nicht sicher. Eigentlich haben wir alle äh, alles erfüllt und das ist nicht nur CoinMarketCap, bei CoinGecko das gleiche und bei anderen Registratoren ja und, äh, und deswegen naja gehen wir jetzt von, ändern wir ein bisschen die Taktik aber wir müssen da rein und ich werde es schaffen in die Top 100 Position zu kommen nicht von links rechts nicht wenn nicht gerade dann von links von rechts von oben von unten egal wie wir werden uns da durchpushen so mit PLCU Warum sollten die Leute den neuen POCU kaufen? Warum sollte die Nachfrage liquidierten Liquiditäten stehen? Ganz einfach, du kannst damit natürlich bezahlen, Transaktionen machen und so weiter. Du kannst X-Minter kaufen damit, du kannst Cashback-Voucher damit kaufen, du kannst die Karten damit aufladen. Es ist auf jeden Fall auch, dass du ja bei den Cashprogrammen und so weiter und natürlich eins zu eins Swapping. Moment, genau. Also mit Ultima kannst du alles das tun. Äh, hier wichtig, hier wichtig, dass wir diese Periode haben, ein Jahr. Wir starten, wir starten äh, damit ab Montag. Das heißt, wir werden ab Montag damit starten. Wir sind viel früher damit äh, fertig geworden. Wir haben jetzt eigentlich den 1. 1. 23 also den 1. Januar darauf anvisiert, aber ihr seht, die Wallets sind frei, Aussagen sind frei. Wir haben die Attacken erfolgreich abgewehrt. Wir haben uns auch, äh, auch abgesichert, dass die nicht mehr äh, vorkommen, zumindest nicht in der Intensität und Art und Weise, dass wir so schutzlos ausgeliefert sind, damit dass wir uns nur verstecken in unserem äh, Häuschen können, sondern dass wir da auch weiterarbeiten können. Und äh, deswegen machen wir so, das ist jetzt die Übergang, ihr seht ja, das ist die Übergangslösung, bis wir mit Thron fertig sind. Das heißt, die äh, blaue Ultima wird dann in, äh, auf Litecoin, wird in, in uh, Ultima in Thron nochmal geswappt. Das heißt, es wird zweimal, zweimal diesen Fork geben. Jetzt für ein Jahr und in einem Jahr, dann steigen wir komplett auf Thron, äh, auf Thron-Technologie um. Und dann denke ich, bis dahin können wir so richtig, richtig, richtig wachsen. So, wie wird das passieren? Zuerst, warum sollte PLCU klassik überhaupt wachsen? Naja, ganz einfach, alles, was geswappt wird. Ah, Moment, ich habe eins äh, hier äh, eins übersprungen. So, wie passiert das Swapping? Swapping passiert einfach, indem man ein plcu klassik gegen ein PLC Ultima, POCU, einfach swapped im Dashboard, aber halt ein bisschen Zeit versetzt. Nicht vergessen, wir müssen mit diesem, mit diesem Zwischenschritt folgendes erreichen. Wir, dürfen, wir müssen Verknappung schaffen, wir müssen Preiswachstum bringen, wir müssen die Leute in die goldenen Programme ähm, in die goldenen Programme bringen, und zwar alle. Ich will einfach einen Coin haben, der komplett und strikt nach goldenen Regeln funktioniert. Das bedeutet, niemand wird einen, einen neuen PLCU haben, der nicht durch die goldenen Regeln durchläuft. Nochmal, das ist absolut freiwillig. Wenn die Menschen das nicht wollen, kein Problem. Ja, also die Börse ist frei, könnt ihr abverkaufen, könnt ihr äh, aussteigen, uns verlassen, kein Problem. Aber wir haben große, große Pläne. Wir wollen wirklich nicht nur äh, ein, ein, zwei Jahre auf dem Markt sein. Mein Ziel sind die nächsten zehn Jahre. Ich möchte wenn nicht Top 1, dann mindestens Top 10, Top 5 Coin werden und dazu brauchen, dazu reicht einfach nicht, schön sein. Ja? Das ist auch bei, wie bei einem normalen Menschen. Der Mensch ist nicht erfolgreich, weil er nur geboren ist und einfach da ist. Dann, hey, ich bin da, ich bin auf dieser Welt, jetzt werde ich mega erfolgreich. Nein, nein, nein, du gehst durch die Höhle. Du gehst durch alle Herausforderungen. Du wirst vermöbelt, vermischt. Du wirst mit allen Herausforderungen zusammentreffen, du, das Leben wird dich 20 Mal brechen und dann sagt das Leben, bist du würdig, erfolgreich zu sein, ja oder nein. Genau das passiert mit uns. Wir kriegen von links und rechts auf die Mütze. Das ist normal. Das macht uns stärker, das macht uns größer. Das bekommen wir seit den letzten sechs Jahren. Trotzdem haben wir alle überlebt. Wir haben allen einfach eine Parole geboten. Wir haben nicht nur durchgehalten, wir haben nicht nur überlebt, wir sind größer geworden als die alle zusammen. Und wir sind erst bei einem Prozent unserer Leistung. Und ich habe euch gesagt, eine Option, dass wir aufgeben oder verlieren, ist einfach nicht da. Es gibt keine äh, Option, dass wir verlieren. Gibt es einfach nicht. Verlieren bedeutet aufgeben. Wir werden niemals aufgeben. Und deswegen sind wir einfach unsterblich, beziehungsweise unser Coin, unser System ist einfach unsterblich. Wir werden. Wenn wir erfinden müssen, werden wir erfinden. Wenn wir, wenn wir kreieren müssen, werden wir kreieren. Wenn wir ändern müssen, werden wir ändern. Alles mit einem Ziel zu gewinnen, an das Ziel zu kommen, den, den Olymp zu erreichen. Und nichts kann uns in die Quere kommen. Egal was es kommt, werden wir den Weg finden, diese Quere äh, umzugehen, diesen Hindernis zu, äh, zu, über, zu überspringen, zu übergehen und weiter unseren Weg laufen. Und äh, am Ende werden wir dort ankommen, wo wir alle hinwollen. So, 1 zu 1 äh, ist äh, sehr, sehr, sehr, sehr coole Lösung. Warum? Erstens, wir starten mit der Verbrennung. Verbrennung greift sofort. Jeder einzelne geswappte Coin wird sofort auf den Friedhof geschickt, wird sofort vernichtet. Wir haben 700.000 PLCU Classics dann und stellt euch vor, wir werden 50, 60, 70, 80, vielleicht ganze Community wird tauschen. Wie viele Coins haben wir denn auf dem, auf dem Markt? Das Beste passiert uns, wenn wir nur 100.000 Coins haben. Dann können wir auch den Preis von Klassik äh, von auch sehr, sehr schnell berechnen. Ja, das heißt, mit dieser Strategie ist, äh, wird auch klassik einfach mega, mega, mega äh, ähm, verknappt verbra und verbrannt. Und das ist das, was wir dafür brauchen. So, äh, weiterhin, weiterhin. Äh, warum sollten die Leute Swappen. Warum sollte jemand sein Klassik, sein sein, sein sein alten Ultima, der jetzt grün geworden ist, der jetzt in die neue Farbe, in den neuen Namen gewechselt ist, warum sollte der Klassik einfach jetzt in den neuen Ultima fließen? Ganz einfach, der Preis von Klassik ist jetzt 1000 Dollar. Der Ultima beginnt ab 10.000, das bedeutet X10. Ihr fragt, woher kommt dieser Preis? Ganz einfach, durch die Verknappung. Warum waren wir 100.000 auf, dem, auf, dem, auf den Börsen? Weil wir einfach kaum Coins hatten auf den Börsen. Deswegen Und die Community war so aktiv, die, der Preis hat gerockt und äh, die, der, der, der Wachstumeffekt war phänomenal. Ich möchte einfach äh, eine klare Ansage machen. Hey, wir werden uns dem Kryptomarkt nicht irgendwie schutzlos ergeben. Wir werden bis zum Schluss kämpfen. Wir sind im... im, im äh, im, Schluss, im Abschlussspiel einer Weltmeisterschaft, wir, wir stehen auf dem Feld, unsere Spieler sind geladen, wir kennen die Regeln, wir sind bestens trainiert, bestens ausgestattet, wir haben die besten Ressourcen, wir haben die besten Köpfe bei uns, wir sind dafür geboren, um zu gewinnen. Das ist meine absolute, hundertprozentige Überzeugung und niemand kann mich davon abbringen. Und mit diesem Schritt möchte ich euch einfach zeigen, ich möchte einfach zeigen, wir sind bereit, um um uns zu verändern. Wir sind bereit, um zu wachsen. Wir sind für, die, für jegliche Herausforderung bereit. Ich werde einfach es nicht zulassen, dass uns irgendwas passiert. Wir sind auf die nächsten zehn Jahre eingeschossen. Und ich bin dafür da, um auf unsere Community aufzupassen und damit unsere Community den maximalen Vorteil aus der Zusammenarbeit mit uns mitnehmen kann. Koste es, was es wolle. Und nochmal, Gesetz der Evolution klingt ganz, ganz einfach, verändere dich oder sterbe, ja, wachse oder sterbe, wer nicht wächst, der stirbt und Evolution ist permanente Veränderung und ich weiß, wir brauchen, wir, wir müssen sowieso evolutionieren. Von Litecoin auf Thron müssen wir umsteigen. Ich mache jetzt diesen Zwischenschritt, damit wenn wir auf den Thron umgestiegen sind, dass wir weiter rocken und nicht, dass wir wieder irgendwie im Schlamassel sitzen, weil die Community nicht ausgebildet ist, weil die goldenen Regeln nicht befolgt sind, weil der Preis im Keller ist, bla bla bla. Auf das alles habe ich keinen Bock. Wir nehmen das komplett in die Hand und ziehen das durch. Wir drehen den Kurs jetzt selbst um. Und, wenn die, und wenn, wenn, wenn die Leute nicht swappen, umso besser, desto weniger haben wir Coins, Coins in dem Markt. Ja, umso mehr ist der neue Ultima mit, mit Preis gesegnet. Aber wer sollte da nicht swappen, wenn du 1 zu 10 sofort auscashen kannst. Und das möchte ich an einem Beispiel erläutern. Stellt euch vor. Ja, ihr habt, der Mensch hat zum Beispiel, also in diesem Call sind ja alles äh, Leute, die schon länger dabei sind und viel geleistet haben, ihr habt zum Beispiel 100 POCUs, 100 Coins, 100 äh, POCUs jetzt und die werden jetzt in das Grüne gefärbt und werden jetzt POCU Classic genannt und ihr habt plötzlich in der Wallet 100 POCU Classics. Was macht ihr damit? Ihr könnt natürlich sagen, hey, auf sowas habe ich keinen Bock, ich steige aus und ihr nehmt die 100 Coins habt ihr dazu das volle Recht, geht und verkauft die auf dem Markt zu 1.000 Euro, was die ja jetzt kosten. Und ihr bekommt 100.000, habt null Coins in Wallet und das Spiel ist dann für euch plus minus aus, weil ihr keine Coins mehr habt. Ja, wer keine, keine Coins hat, kann auch nicht, mit, nicht mehr mitspielen. Das ist normal. Und, und dann, okay. Dann habt ihr eure USDTs und dann habt ihr hunderttausende Taschen. So, das ist die Variante 1. Die Variante 2 ist einfach, hey, ihr sagt, ich nehme meine 100 Coins und ich swappe sie. Ich nehme, ich nehme meine 100 PLCU Classics und ich swappe die in den neuen PLCU. Was, und ich bekomme 1 zu 1 100 neue PLCUs. Aber ich werde sie... In, in, in kleinen Schritten bekommen. Warum? Weil merkt ihr eins, zwei, drei, vier Jahre, vier Jahre, das ist eine komplette, da sind die, die komplett goldenen Regeln drin am fünften Jahr. Das heißt, die goldenen Regeln sind durch, die drei, vier Jahre. Und ihr habt immer noch über 60% eurer Coins. Und hier habt ihr alles abverkauft, habt 100.000 in der Tasche. Hier in vier Jahren habt ihr 20 plus 50, 70, plus 100, 170, plus 200 sind 370. Vorausgesetzt natürlich, dass der Preis bei 10.000 bleibt. Ja, aber wir pushen ja. Und das bedeutet, und ihr habt immer noch, und ihr habt immer noch 63%. Eure Coins zum Preis von 10, das ist halt äh, eine, ein, ein, ein Guthaben von knapp 630. Addiert das mal zusammen und ihr seht, äh, ich will hier einfach mit, dieser, mit diesem Fork, ich möchte auch mit, dieses, mit diesem Split die Möglichkeit den Menschen geben, die Coins nicht zu verscherbeln. Nicht der Panik irgendwie ausgesetzt zu sein und sagen, hey, ich, ich, ich bin darauf angewiesen zu verkaufen. Verkaufe doch ruhig, aber wenig, aber zum einfachen Preis. Ich will, dass die Leute, wenn die Reise durch ist, wenn wir alles aufgebaut haben, nicht ohne Coins dastehen und sagen, hey, was habe ich eigentlich gema gedacht, gemacht, warum habe ich alles abverkauft? Und nochmal, es ist alles freiwillig. Ich zwinge niemanden zu etwas. Ich gebe die Möglichkeit, die Menschen, die einfach sagen: Hey, weißt du, Goldene Regeln ist wirklich die Lösung. Und vertraut mir, die Goldenen Regeln, das sind nur der Name. Aber eigentlich, ich erzähle euch den Hintergrund, warum die Goldenen Regeln funktionieren. Weil die den, und warum vier Jahre. Das sind die vier Jahre Halving-Zeit von Bitcoin. Bitcoin ist das einzige Instrument, das können keine Aktien, das kann niemand, wo die Leute ungefähr wissen, hey, in vier Jahren ist Halving, also wird der Preis wachsen. Wenn diese Halving nicht da wäre bei Bitcoin, wären diese goldenen Regeln auch nichts wert. Und das ist die Lösung, weil Aktien haben sowas nicht. Deswegen kann Aktien niemand, äh, niemand vorhersagen. Bitcoin ist absolut vorhersehbar, weil er diese vier Jahre diesen Halving hat. Und deswegen funktionieren die goldenen Regeln. Und äh, wir folgen den goldenen Regeln durch die Verknappung und die Integration. Also das heißt, die goldenen Regeln bei Bitcoin funktionieren automatisch. Wir haben kein Halving alle vier Jahre. Deswegen müssen wir diese goldenen Regeln in die Köpfe der Menschen installieren, damit diese als Regel gelten. Und, äh, aber wir können die Leute nicht zwingen. Also wir können die Leute nicht zwingen. Die Leute haben keine Selbstdisziplin. Deswegen machen wir das mechanisch. Wir geben ein Produkt. Du kannst sonst was äh, machen. Du bekommst in diesem Jahr nicht mehr als 2% deines Guthabens. Du bekommst nicht mehr im nächsten Jahr als 5% deines Guthabens. Du bekommst nicht mehr als 10% im dritten Jahr deines Guthabens. Niemand bekommt das. Nicht ein Großer, nicht ein Kleiner. Niemand. Und, äh, und das wird alles äh, komplett übersichtlich sein und so weiter. Und ich weiß. Erstens, die Leute bekommen eine komplette Vision, hey, die Firma ist auf die nächsten fünf Jahre fixiert, das ist Punkt eins, also anvisiert. Zweitens, die Verknappung ist endlich da und die Leute, die sagen, hey, ihr könnt euch, ihr könnt mich mit eurer Verknappung in Ruhe lassen, die bleiben bei Klassik und ändert sich ja nichts. Klassik wird Klassik. Und die, die setzen einfach auf, äh, auf den Preiswachstum, weil die Verbrennung von Klassik wird ja dadurch massiv gefördert. Ja, und Klassik wird ja auch wachsen. Äh, es, es, wird ja, es ist ja nicht äh, so, dass Klassik irgendwie vermehrt wird. Nein, der wird ja nur vernichtet, nur verbrannt, nur eingefroren. Und äh, dann wird er auch noch von der Firma für die Cashback-Eye aufgekauft und für ein Jahr weggebunkert und, und, und. Also so viele... Äh, Anwendebereiche bei Classic auch so wie bei POCU. Es wird nichts da irgendwie fein gelassen oder vergessen oder keine Ahnung, in die Seite geschoben, nein, nein, nein, die sind alle komplett funktionabel, so wie sie auch, auch jetzt heute sind. Und danach ähm, und dann haben wir durch diesen durch diesen Fork haben wir endlich fundamentale Technologie. Wir sind absolut mächtig und wir haben durch diesen Zwischenschritt Verknappung erreicht. Uh, Freezing, wir haben Burning erreicht, wir haben die goldenen Regeln voll drin, wir haben die neuen Nutzer, weil die sehen ja 10.000 die Sache ist die, das ist wie bei Bitcoin, niemand will Bitcoin für 17.000 kaufen, warum, warum liegt er da auch auf dem Boden, alle wollen ihn zu 40.000 kaufen, wenn der Bitcoin bei 40 ist, alle werden rennen, ich weiß nicht warum, aber das ist in den Köpfen der Menschen, so ist die Psychologie und deswegen sagt niemand will uh, Ultima bei 1000, alle wollen bei 10 bei 20 Lasst uns ihn dahin bringen. Ja, und dann soll, soll das Spiel beginnen, sollen, soll das Rennen beginnen. Aber halt ein kontrolliertes und so weiter. Jeder, der bei Ultima, dem neuen Ultima dabei ist, hat, hat die goldenen Regeln durchlaufen. Und weil jetzt finde ich es absolut unfair, bei dem jetzigen äh, Ultima, es gibt eine, einen Teil der Community, die die den goldenen Regeln und ein anderer Teil, der alles missachtet und alles demoliert und dem alles egal ist, und das sehe ich einfach äh, nicht ein. Das ist schließlich nicht deren Coin, das ist unser Coin. Und wir wollen oben sehen, äh, klar, die wollen jeden Tag Geld verdienen, können ja auch. Aber lasst uns doch unsere Aufgaben auch erfüllen. Ich will ja auch mein Ziel erreichen. Ich will de zu den Tops gehören. Weil die Menschen haben abverkauft, sind weggegangen und was haben wir? Wir sind übrig geblieben, müssen weiterkämpfen. Und das finde ich richtig, richtig nicht fair. Zumindest äh, zu, de zu dem, Coin, dem Coin gegenüber. Und das ist ja absolut freiwillig, das bedeutet, jeder kann selber entscheiden, hey, swap ich nur 10%, 20%, 50%, alles oder gar nichts. Ja, jeder muss selber entscheiden, aber wer clever ist, wird sofort das System durchschauen. Ich zeige euch was, ja, also nochmal, alle Angaben ohne Gewehr, ausgehend von dem Preis, der aktuell da ist, müssen wir hier noch eine, eine Zeile draufschreiben, mal angenommen, jeder, jemand hat ein PLCU in, äh, in der Wallet, ja, nicht mehr, nicht weniger, ein PLCU. Was kann er damit machen? Er sagt: Hey, egal, ich tausche in USDT, ich, ich kriege mein 1000 USDTs, tschüss, und steigt aus. Oder er kann sagen: Okay, ich nehme ein PLCU, stecke das in die Farm, in die X-Farm, mache aus einem PLCU drei PLCU. Ja, also die, die, die, das sind dann die neuen. Ja, also dann äh, anders drei Schritte zurück. Je, jemand hat jetzt einen PLCU. Diese eine PLCU wird dann zu einem PLCU-Klassik umgefärbt, umbenannt. Und dann hat er jetzt diesen einen PLCU-Klassik, der sagt, ich spiele da nicht mit, ich steige aus, hier ist, will ich mein 1000 UCTs haben, tschüss. Okay, sei, sei es gegönnt. Oder er kann sagen, okay, ich nehme mein PLCU-Klassik, stecke das in die X-Farm, mache daraus drei. PLCU klassik ich, ne, ne, ich nehme äh, speziell ein bisschen kleiner, weil, äh, ja, Minting-Speed ist ja 6,4, glaube ich jetzt, 6,4, durch, äh, durch 2 sind 3,2, ja, also bin ich ja halt ziemlich gut dabei. So, und dann nehme ich diese drei pocu Classics und swappe die, ja, und swappe die 1 zu 1 zu drei POCUs und drei POCUs sind 30.000 wert. Das bedeutet, der Mensch hat die Entscheidung, hey, kassiere ich jetzt 1.000 oder habe ich oder nutze ich das System, um 30.000 zu machen. Ja, vorausgesetzt, der Preis von 10.000 ist da. Aber es kann ja noch weitergehen, der, der, der kann ja für 30.000 verkaufen und sagen, hey, das Spiel hat ja richtig gut funktioniert, jetzt habe ich 30.000 USDs in der Hand, was mache ich damit? Der geht und kauft noch 30 PLCU Classics auf dem Markt. Dann hat er nicht nur einen, sondern 30 <lacht> und dann jagt er das Ganze nochmal in, in das System rein ja und ma macht nochmal X30. Ja, also klar, mit, mit, mit der Zeit und so weiter. Ich sag's nur, und, da, und hier ist die gleiche automatische Nachfrage nach, äh, nach PLCU Classic. Und PLCU Classic hat er geswappt, also hat er am Ende alles verbrannt. Und das System ist so genial, also ich muss... Äh, mich auch ein bisschen loben, <lacht> ein bisschen, ne? ja, also das, wenn das jetzt von der Community angenommen wird, unterstützt wird und durchlaufen wird, haben wir ein absolut unsterbliches System, was, was, was einfach nicht, ja, ich, ich, ich kann nichts garantieren und so weiter, aber so ein System kann man in die Knie wirklich kaum zwingen. So, ich sage auch warum. So, stellt euch vor, was ist mit den neuen Kunden? Die neuen Kunden können auch sagen, hey, ich habe jetzt 10.000 äh, Täter. <lacht> Sorry, steht oben POCU Classic, haben sie weg. Hm. Ach, haben sie ein bisschen äh, Design haben vergessen wegzumachen. Ich mache das jetzt, hab, ist mir gerade jetzt aufgefallen. So, äh, ich habe 10.000 USDTs, was kann ich machen? Ich kann damit mir äh, 10 POCU Classics kaufen und ich kann diese mir, ich kann diese in... Äh, in ähm, Farming steckt in X macht daraus 30 und dann swappe ich und mache daraus 30 Ultimas, die jeweils 10.000 wert sind und so weiter. Das ist nur ein Beispiel und äh, ich rechne mit 10.000. Das, das, damit beginnen wir. Ihr fragt, wie kann man, wie kann man den Preis irgendwie halten und so weiter. Einfach durch die Verknappung, das ist ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach, den Startpreis einfach äh, loszuschieben. Ihr werdet selber den Preis nach oben jagen. Ja, ich mache nichts. Die Community wird, die ist so groß, so aktiv. Äh, ich, ich, ich rechne euch das vor. Ich sage, naja, woher soll der Preis kommen? Ganz einfach. Wir haben jetzt 700.000 Coins. Ja? 700.000 Coins. Diese 700.000 mal 2% im ersten Jahr, das sind 14.000 im Jahr, durch 12 das sind 1100 Coins, die insgesamt im ersten Monat rauskommen. Was soll der Preis von solchen Coins sein? Und die Coins sind bei, Cash bei, bei Cashback-Programmen äh, als Kauf, bei Karten, bei PLC-Member, bei äh, Xminta, bei unserem Dashboard, bei, äh, bei, bei der Börse, bei Travel-Plattformen und, und, und, und, und. Was wird der Preis sein? Und davon rede ich die ganze Zeit, dass dieser Fork einfach auf Thron uns in ein anderes Universum katapultiert und dass wir einfach durch die Verbrennung und das Einfrieren das Spiel komplett umdrehen und Ultima in die neue Höhe wachsen lassen. Ich bin mir sicher, dass wir, dass wir also 10 ist mindestens, 20 ist möglich, wenn wir bei dem, bei, beim Change auf Thron, ich denke, Verdoppelung nochmal ist auch machbar. Ja? Also man kann diese Strategie auch mehrmals anwenden und das ist mega krass. Also wenn wir das haben, gehören wir zu den großen Jungs. Da kann uns niemand mehr was sagen. Da kann niemand mehr mit dem Finger auf uns zeigen oder irgendwas sagen und wir werden selber unsere dezentralisierten Börsen kreieren, dezentralisierte Wallets und, und, und. Mit, mit, mit Litecoin ist es schwer. Es ist absolut schwer. Thron ist einfach viel vielseitiger und, und viel funktionaler. Und wir arbeiten ja auch schon länger damit. Ich denke, in einem Jahr, das ist eine gute Zeitspanne, wo umzusteigen. Und ich bin mir sicher, in diesem Jahr werden wir viel Spaß haben. Wir werden, wir werden viel Kapital bewegen. Wir werden viele Nutzer, neue Nutzer attraktieren. Einfach, wenn die Leute sehen, hey, ich mache jetzt ein Jahr durch und da ist eine, ist eine fundamentale Technologie wie Trone, was rauskommt und die Firma wächst, die, die, die, die, ja, die Wände werden zusammenbrechen, ja, die, die, die Dämme werden brechen, die, wir werden einen Momentum erleben, was niemand auf dem Markt so hat und ganz ehrlich, mit dieser Technologie kann niemand aus unseren Wettbewerbern mit uns zusammenhalten. Wie denn? Die können jetzt schon nicht mehr mit, mit, mit uns mithalten, müssen was, ist ja eine komplette Simulation, schaut euch herum. Ja, auch da draußen ist niemand ernsthaft zu nehmen. Natürlich gibt es Company, die pumpen, aber ich meine, die richtig was liefern, technologisch, produktmäßig, wirklich auch communitymäßig, das ist ja, das ist ja wirklich nicht alles ernst zu nehmen. Ja, und die Zeit wird zeigen. Die Zeit wird zeigen. In den letzten sechs Jahren, ich sehe den Elias auch hier, in den sechsten, letzten sechs Jahren haben wir so viele Sachen gehört. Ja, ihr werdet es nicht schaffen, bla bla bla. Wir werden noch schlagen. Ihr seid niemand, wir sind, wir sind, wir sind die Kings. Wo sind die denn alle? Wir sind alle nicht da. Wo sind wir? Auf dem Olymp. Und wir gehen noch weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, in der heutigen Präsentation habt ihr gesehen, ähm, Alex ist immer für ein, äh, eine mega Überraschung gut, ich sage euch, wir bauen hier ein Imperium auf und in einem, in zwei, in drei Jahren seid ihr an allen euren finanziellen ähm, Wünschen und Träumen angekommen. Ich brauche noch ein paar Jährchen, aber ich werde niemals stehen bleiben und wenn ihr mit mir seid, werden wir alle bezwingen. Da bin ich mir absolut sicher. Elias, ich kann dich sehen. Was sagst du dazu? Ja, also ich möchte erstmal äh, dir danken. Du hast äh, das, was ganz wichtig ist, äh, geliefert. Nämlich auf jeden Fall nach dieser gigantischen Idee auch eine Präsentation, dass ich glaube, dass 80 Prozent der Diamonds schon jetzt verstehen, dass das hier eine ganz, ganz geniale Geschichte ist. Und wir haben ja alle die letzten äh, Wochen ein bisschen auch Angst gehabt, dass dieser dieser Wegfall von den Börsen dazu führt, dass wir jetzt irgendwo eine Drucksituation kreieren, die unseren Coin dann nochmal richtig, ver also, noch richtig verdroschen wird, wenn wir jetzt wieder an die Börsen gehen. Ich habe die ganze Sache so verstanden und äh, wichtig ist ja, dass alle Diamonds jetzt wirklich so lange sich damit auseinandersetzen, dass sie es auch wirklich verstanden haben, denn es kommt jetzt ganz darauf an, dass wir Diamonds das unseren Teams so näher bringen, dass die das alle verstehen. Jetzt alles auf den Punkt gebracht mal. Es war jetzt fast eine, ja, es war eine ganze Stunde Präsentation. Wenn ich das Ganze mal in wenigen Minuten erklären würde, würde ich einfach eins sagen. Also wir haben also eine Wahnsinn Chance jetzt. Fakt ist eins, alles, was ich dir jetzt gleich erklären werde, ist absolut freiwillig. Das heißt, wir machen einen Fork und mit diesem Fork wird der... Coin, den wir jetzt haben, aufgesplittet in PLC Ultima. Das, wird die, die, das ist sozusagen die Marke, die wir jetzt schon aufgebaut haben. Aber das wird der neue Coin und PLC u Classic ist das, was wir jetzt bisher als Ultima kennengelernt haben. Und wenn du jetzt eins machst, du tauscht, du swappst einen Teil deiner Classic, deiner also deiner Ultimas, die du schon besitzt, und swaps die in den neuen Coin, dann passiert eins, der Markt wird verknappt, aber dieser neue Coin, der natürlich nur erstmal sehr, sehr gering existiert, kriegt von Anfang an natürlich einen enormen Wert. Alex hat dazu gesagt, also unter 10.000 ist unvorstellbar und äh, es wird aber relativ schnell wahrscheinlich auch Richtung 20.000 und mehr gehen. Aber ich habe es so verstanden, äh, wenn erstmal wenige tauschen würden, dann würde es dazu führen, dass der neue Coin natürlich noch mehr an Wert gewinnt. Und das wird aber automatisch dann die, die noch nicht getauscht haben, immer weiter motivieren, dann zu tauschen. Und das setzt ja wieder dann die Verknappung in Gang für den Classic Coin. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, schaukeln sich in den nächsten Tagen und Wochen die Coins gegenseitig hoch. Denn... Äh, im Grunde genommen ist es so, wenn wir der Community das so vernünftig erklären, dass viele an diesem Swapping teilnehmen, wird natürlich der Markt für Classic enorm verknappt und der Classic muss steigen. Wenn es uns nicht gelingt, so schnell die Community davon zu überzeugen, dass sie in größeren Umfang swappt, ist der Ultima so wertvoll, weil nur ganz wenige davon existieren und überhaupt auf den Markt kommen können, dass es automatisch zu einer Kursexplosion kommt, die dann wieder die anderen dazu zwingt, weil jeder, jeder will ja immer für sich das Beste, nämlich mehr, mehr, mehr, äh, äh, sozusagen auch diesem Swap zu folgen. Alex, habe ich das so richtig verstanden, wie ich es jetzt vielleicht mal in fünf Minuten zusammengefasst habe? Ja, absolut. Der klassik der wird ja verbrannt und verknappt und der Ultima wird ja auch maximal verknappt auf den Markt kommen. Das heißt, beide Parteien gewinnen immer. Und, und wir als Firma schaffen einfach diese Nachfrage und wir schaffen einfach diesen Markt, wir schaffen einfach diesen Run. Und ich weiß eins, der Coin, der hängt eigentlich nur von einer Komponente ab und das ist die Stimmung der Community. Ist die Stimmung gut? Alles ist gut. Die, das Problem ist, dass wir von also, das ist zu erwarten, wann gibt es denn den ersten Preis für, für Ultima? Sagen wir so, ich, ich habe euch eigentlich versprochen, dass wir die jetzt erst nächsten Freitag aufmachen. Heute wache ich auf und die Jungs sagen, hey, alles ist so mega durch, cool gelaufen, alles ist offen. Und ich so, was? Okay, ja, also so. Und, und wir, haben, wir starten am Montag. Wir starten am Montag. Wir werden für ein paar Tage auch offline gehen müssen. Ja, also nicht erschrecken, das ist einfach der, der, große, der große Move. Und bis Ende des Monats, also bis zum 1. Januar, denke ich, sind wir komplett durch. Wenn wir schneller sind, sage ich euch Bescheid, dass wir schneller sind. Wie heute zum Beispiel. Ey, alles ist offen und dann muss ich ja nichts erklären. Ja, wenn es alles da ist, muss ich nichts mehr erklären. Ihr wisst, wenn alles offen ist, muss ich nichts mehr erklären. Offen ist offen. Und genau wenn es alles da ist und alles funktioniert, dann machen wir einen äh, Schul Schulungscall, machen ein paar Schulungsvideos und ihr wisst, was damit sofort zu tun ist. Das bedeutet, die Wallets sind sofort da, die Webseite ist da und so weiter. Aber bevor ich äh, einen weiteren Speaker äh, gebe, vielleicht, also wer ist denn da jetzt noch? Dirk, Dirk, Dennis, ich habe, da also sind, ah, Dennis, ja, lass nach, nach, nach, eins nach dem anderen. Okay, lass uns da Dirk äh, rannehmen. Ja, ja. ja grüßt euch Leute. Also nach der Präsentation habe ich gerade meinen Anzug ausgezogen und habe mein Sportzeug angezogen. Hauptsache nicht. Denn, <lacht> denn es gibt einfach viel zu tun. Ja. Das reißt einfach nicht ab und wir haben immer wieder neue Herausforderungen, wo wir dann auch... Äh, Dank deiner genialen Ideen, äh, auch, man muss ja auch sagen, mittlerweile hängt da ja auch ein ganzes Team dahinter, ähm, die Brainstorming machen, das, das Ganze wird immer besser. Und wir dürfen ja nicht vergessen, liebe Leute, guckt mal, das ist hier unsere erste Technologie. Wie stolz waren wir vor sechs Jahren, als wir hier mit dieser Technologie gestartet haben. Ja, wir haben zehn Prozent im Jahr in Aussicht gestellt, das war doch richtig, richtig cool. Und wir haben damals schon ganz schnell gemerkt, die Reise geht immer weiter, weil dann das Thema Apps ganz einfach zu uns gekommen ist. Und wir waren dann irgendwann sogar im App Store bei äh, iTunes, also bei Apple. Das war doch mega. Und was hat uns das gezeigt, wenn wir überholen wollen, weil es einfach wieder, die, die Zeit ist reif dafür, müssen wir die Spur wechseln. Und genau das machen wir hier gerade, die Spur wechseln. Ich finde das richtig cool. Das ist auch die Ausrichtung, die wir für die Zukunft brauchen. Gerade die, äh, dieser Fork auf Thronchain äh, begeistert mich ganz stark, weil wir da natürlich einfach im professionellen Segment Angekommen sind und viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Und was bedeutet das für jeden Einzelnen, wenn wir in zwölf Monaten das Wachstum bei Coin Market Cap sehen können? Wenn wir, wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht, ja, dass wir da einfach mit dieser Zeitspanne auch eine echte, realistische Chance haben zu wachsen. Ja, also dass der Coin vom Preis her wachsen kann, dass wir ein organisches Wachstum haben. Und wer knapp bei Kasse ist, Leute, es ist so geil, wir haben ein Empfehlungsmarketing hinten dran. Da kannst du dir das Geld in Verbindung mit unserem starken Partner, PLCU-Member, für dein tägliches Leben verdienen. Aber die Ausrichtung, wenn es darum geht für die Zukunft ein Vermögen aufzubauen, was auch nachhaltig ist, dann haben wir hier jetzt eine sehr gute Strategie und ja, let's go. Also ich bin bereit, bin hungrig, wirklich äh, nochmal so richtig was zu bewegen. Lasst uns die Informationen vernünftig in alle äh, Gruppen transportieren, zu unseren Teams transportieren, zu den Leuten, die hier nicht im Diamond Call sind. Viele haben es natürlich nicht für nötig gehalten oder können auch aus beruflichen oder anderen Gründen nicht. Ähm ja, was soll ich sagen? Wir diskutieren ja schon eine ganze Weile darüber. Und ich bin froh, dass es immer, immer weitergeht, denn Stillstand ist das Schlimmste, was es gibt. Und dadurch, dass wir auch hier immer wieder gezwungen sind, uns weiterzuentwickeln, nicht nur auf der Unternehmensebene, sondern auch auf der Ebene der, der Partner. Ja, dass da wirklich viele überlegen, was, was muss denn gemacht werden. Ja, das ist nicht einfach so, dass da eine Liquidität im Markt ist und du kannst doch nicht so ein Coin fünfmal für irgendwelche Dinge ausgeben und immer wieder nur denken, da kommt irgendwas zurück. Das muss alles ökonomisch vernünftig strukturiert aufgebaut sein. Und da haben wir gerade wieder den nächsten Meilenstein gesetzt. Äh, ja, danke dafür, Alex. Also ich bin mega happy und bin on fire und will richtig Gas geben. Ich habe deswegen gestern schon mit unserem Trainingsteam, mit dem Danish zusammengesessen und wir haben diskutiert, wie das äh, weitergeht. Also da warten richtig, richtig coole Zeiten auf uns, damit auf der einen Seite die Duplikation durch gute Trainings besser funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir das Unternehmen, was uns immer wieder dann diese coolen Dinge hier an die Hand gibt. Also ich bin happy. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Weihnachten. Absolut, absolut. Wir werden ein fantastisches Weihnachten haben. Ich weiß nicht, wie schnell wir damit fertig sind. Wir starten einfach ab Montag. Und ganz, ganz einfach, ich habe jetzt diesen Slide hier gezeigt, ja, also wenn die Leute, wenn die Leute zum Beispiel hier USDTs haben, die sollen, nochmal, unser Vertrieb ist im Verkauf von, von Farmen, ja, von PLCUX PO, und PLCUX, PLCUX <lacht> <POCX lacht> brauchst du sowieso äh, Ultima, ja, das heißt, du gehst auf die Coinsplit, kaufst dir Ultimas, mit diesen Ultimas holst du dir den X, das heißt, das widerspricht unserem Businessmodell überhaupt nicht, das bedeutet, die Leute nehmen sich denn, denn umgekehrt, ja, also dieses Slide hier zeigt, hey, du musst unbedingt jetzt dir die Ultimas holen, also die, die neuen Classics holen und dann musst du sofort X-Farming anfangen, weil du so äh, die ganze Sache wachst Ja, also du machst, weil alles und dann alles, was aus der X-Farm rauskommt, nicht irgendwie verscherben. Sondern du nimmst dieses Klassik, was da rauskommt aus der Farm und swaps das und machst das nochmal X10. Und wenn du ganz clever bist, dann wenn du den geswappten Ultima verkauft hast für, für USDT, nimmst du dieses USDT und machst das Spiel nochmal. Ja, also wenn du ganz clever bist. Aber das können ja nur Leute machen, die nicht auf, der, auf den letzten Cent angewiesen sind, sondern die Strategie, also nochmal meine meine Aufgabe ist, deswegen habe ich euch diese Farmen gegeben, die wahnsinnige Geschwindigkeit haben, wahnsinnige Max-Los haben, um euch mit Coins oder die Community mit Coins auszustarten. Wir gehen auf die Reise für die nächsten zehn Jahre. Das soll für euch sich mega, mega lohnen. Am Ende soll jeder, ich will ja Millionäre kreieren. Ich brauche ja nicht äh, Leute, die nur Pfennige zählen, sondern die Leute müssen ausgestattet sein. Sie müssen voll, voll äh, gepumpt sein mit Coins und dann diese Coins. ist meine Aufgabe, liquide zu halten, werthaltig zu halten, sie weiter zu pushen, zu entwickeln und so weiter. Und die Community, wenn sie mich unterstützt, wenn wir das umsetzen, ich sage euch, die nächsten fünf Jahre sind wir nur am Feiern und Fliegen. Und wenn dann noch die Thronumstellung kommt, sind wir, gehören wir zu den Weltbesten. Ich bin mich absolut, absolut davon überzeugt. Lasst euch äh, bevor, äh, Dennis, lass, äh, ich habe dich auch gesehen, sag du auch was dazu, weil der Dennis, äh, äh, muss ich ehrlich äh, äh, zugeben, da hat mich schon ein paar mal kritisiert, äh? <lacht> aber es auch ja. äh, konstruktiv, konstruktiv, konstruktiv und natürlich einige Sachen und das ist auch, das schätze ich auch, äh, ja, also das heißt ähm, auch, auch Dirk Elias und, und so weiter, weil natürlich, ich habe ja so die Corporate-Seite und, und warum ich immer auch in den Vertrieb frage, ich brauche diesen Gegenwind, ich brauche diese, diese, diese, diese Meinungen, um an der Sache noch weiter zu schleifen, noch besser zu machen, noch runder, damit Vertrieb, damit noch viel, viel Spaß hat und viel glücklicher wird als zuvor. Und das, denke ich, ein richtig cooles Teamspiel, oder? Sehr gut, also ich bin auch sehr dankbar, dass ich vor knapp zwei Jahren jetzt doch dann äh, zu euch, zu dir gefunden habe und wir kritisieren ja nicht nur Dirk, Elias und ich, sondern wir äh, zeigen halt unsere Bedenken von Seiten des Vertriebes auf und das harmoniert eigentlich sehr, sehr gut konstruktiv. und immer konstruktiv. immer konstruktiv und ich muss sagen, das, was du jetzt hier machst, also wer glaubt, wer wirklich glaubt, dass es kein Bitcoin-Winter geben wird und dass der Bitcoin jetzt nicht mit anderen Coins unter die Räder gerät und glaubt, dass ein Engel vom Himmel gestiegen kommt und mit einem Zauberstab wedelt und unser Coin wieder auf 100.000 fliegt, der hat die Kontrolle nicht nur über Krypto, sondern über sein Leben verloren, denn äh, Krypto ist eiskalt. Krypto ist nicht freundlich, Krypto ist ein hart umkämpftes Business und wenn ein Bärenmarkt kommt und wir sind noch nicht mal richtig im Bärenmarkt, dann kommen auch wir unter die Rede. Und deswegen ist es für mich immer so schön anzusehen, dass du immer einen Weg findest oder immer die Gedanken machst, okay, hey, ich möchte mein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Warum muss ich denn abhängig von einem Bitcoin und von anderen Coins sein? Ich denke mir was eigenes aus und das, glaube ich, macht dich und die Firma extrem groß. Und deswegen finde ich, dass wir hier wirklich in guten Händen, zumindest fühle ich mich in sehr guten Händen, was meine vertriebliche Zukunft angeht, weil ich einfach weiß, außenstehende Faktoren passieren. Darauf können wir keinen direkten Einfluss nehmen. Wir können aber indirekten Einfluss nehmen, indem wir uns umziehen, indem wir ähm, Strategien entwickeln, indem wir einfach nicht akzeptieren, dass es heißen muss, im Kryptowinter geht jeder Coin runter. Und das ist so schön zu sehen und deswegen, ich finde die Taktik genial, vor allem der Vertrieb ist nicht betroffen. Ganz normal, es gibt keinen zusätzlichen Coin für den Vertrieb, es ist gleiches Business wie davor, nur dass der Coin anders heißt. Und wenn der Kunde dann Peels UX hat und dieser entscheidet zu verkaufen, bekommt er eine weitere Option geboten. Und das finde ich super toll und mega danke für diesen Einsatz und diese Entwicklung. Ja, vielen Dank, Dennis. Danke, danke, danke. So, ich, hab, ich sehe auch hier, dass äh, zum Beispiel Annette schreibt, ich habe das nicht voll, äh, vollständig verstanden, kann auch nicht weiterempfehlen. Ähm, schaut mal, es ist auch wichtig, dass man äh, versteht, dass diese Strategie ist für POC Ultima. Ja, das bedeutet für den Vertrieb, für Vertrieb bedeutet, hey, unsere Farm hat diese, diesen Maxload. unsere Farm hat diese Geschwindigkeit und der PLCU-X war stabil und bleibt stabil. Ja, also fixiert an den Wert an 100.000 und der ist jetzt fixiert nicht an Ultima, sondern an PLCU-Klassik. Ja, also einfach Fixierung an den Klassik und nicht an den neuen Ultima, das ist wichtig. Aber du brauchst auch den Klassik, um den äh, X zu kaufen. Das heißt, es hat sich nichts verändert. Wir haben das gleiche Modell. Alles ist das gleiche, nur wir haben unseren Ultima, der jetzt eigentlich nur abbekommt. Schaut mal, wieso? Äh, was, was kriegt der Ultima jetzt ab? Schaut mal. Leute, die aus X aussteigen, die verkaufen. Die verkaufen den Be die, die bekommen Ultima und verkaufen gegen USDT und, und, und pushen unseren Kurs nach unten. Die Leute, die jetzt Cashback-Programme bekommen werden, die werden doch auch den, den, den Classic verkaufen. Und, und, und, ja, das heißt auch die Provision, die jetzt in, in Classic fließt, macht auch, macht auch noch Druck. Und, und, und, ja, so viele, so, und natürlich die Farmen, die noch münden und natürlich die Kunden, die vielleicht in, in, in irgendwelche, ja, in irgendeine Not kommen die verkaufen, also, und das ist das Problem, dass die Menschen mehr verkaufen, mehr verkaufen, mehr verkaufen und wir haben gar keine Instrumente, um gegenzuhalten, wenigstens auf freiwilliger Basis. Wir können die Leute nicht sagen, hey, goldene Regeln sagen, na, mache ich doch. Heute macht er, morgen macht er, in einem Monat macht er. In Zweiten macht er nicht mehr, weil, keine Ahnung, das vergessen und so weiter. Wie mit, mit, mit jedem Sport anfangen, mit, mit, mit, jede, mit jeder Diät und so weiter. Mit Business, mit Erfolg und so weiter. Man beginnt was euphorisch und dann lässt man das sein. Und das wollen wir einfach ändern, indem wir das automatisieren. Ich möchte den Igor zeigen, ich möchte den Igor fragen, dass er uns wirklich einen Einblick schon zeigt, weil äh, wie, wie es dann anders sein sollte, es ist alles fertig. Ja, es ist nicht so, dass ich euch was von der Zukunft erzähle, sondern wir starten am Montag mit der Prozedur und wir beginnen einfach das jetzt umzusetzen, sodass ab 1. Januar wir in der neuen Welt sind und so richtig, richtig boomen können und ich kann euch beweisen, dass meine Strategie auf jeden Fall nicht nur aufgeht, sondern mega, mega profitabel ist. Deswegen, Igor, you with me? Yes, Alex. Hello. Mm -hmm. Let's do some presentation to show everything, how it looks like, what is a, uh, what, uh, how the looks like the new website, uh, the new, uh, everything, you know. Okay, perfect. So, do, can you see my picture? Mm, still white. Yes, we should wait maybe a few minutes. It is load. Ja, yeah, ja, yeah, I know. Just a second, please. We should wait a few times. Aber ich lese mal die, die Fragen auch kurz. So, das klingt mega spannend, toll für PLC. PLC genau, was ist mit PLC? PLC wird auch angekurbelt. Ja, das ist ja an Klassik an Klassik angebunden, dann können wir endlich, wenn da mehr Speed, mehr Geschwindigkeit reinkommt, auch, auch äh, mehr PLC unterstützen. Ja, PLC UX wird ja sowieso boomen, PLC Pro ist noch nicht fertig, aber PLC UX wird ja boomen, macht das ja jetzt schon. Und für alles, wir brauchen eine Lokomotive, wir brauchen einen Eisbrecher, so einen, so einen, der richtig alles nach, nach vorne, nach oben zieht, so wie die gesamte Branche den Bitcoin hat, brauchen wir auch unseren eigenen Bitcoin und das ist unser Ultima und den schicken wir einfach nach oben. Hier war eine Frage, warum fährt man den neuen Coin nicht um? Ich möchte nicht eine Situation haben, hey, die haben wieder einen neuen Coin aufgelegt, bla bla bla. Wir sind mit Ultima als Name, als Brand so weit gekommen. Wir stehen kurz davor, wirklich in die Top 100 reinzukommen. Ich will einfach, weil dann müssen wir den ganzen Weg neu gehen. Ich will das nicht. Ich will einfach weiter pushen mit mehr Kraft, mit mehr Energie, so dass äh, die uns nicht irgendwie immer äh, hin daran hindern. Igor? Yes, so is sharing okay? Yeah, I can see your picture. Perfekt. So, guys, let me introduce our new site PLC Ultima. We made some redesign of our landing page, but uh, the most interesting things inside our dashboard. Um, okay, uh, wir haben jetzt uh, PLC Ultima haben wir jetzt uh, kreiert und der, der Ego zeigt euch jetzt alles, was im Dashboard ist. Das ist der so, Neue, ja, das ist der Neue, der Fork. Yes, this is absolutely new back office, absolutely new design with a lot of menu points on the left menu, and we can see the new menu point swapping units. Okay, uh, lass uns hier erklären. Schaut mal, uh, wir haben uh, bei PLC Ultima haben wir swapping units. Die kann man auswählen und die beginnen mit 0,01 PLCU bis 1000. Ja, also so, dass du wirklich swappen kannst. Und was bedeutet das? Das bedeutet, du hast jetzt deinen alten PLCU, der jetzt in das Grüne umgefärbt ist und hat jetzt den Namen Classic. Du nimmst den Classic und kaufst dir dieses Paket zum Beispiel für 0,01 oder für einen PLCU. Lass uns mit einem, das ist einfacher, mit einem PLC. du kaufst dir mit einem PLCU Classic den Swapping-Paket für einen PLC Ultima. Äh, äh, давай зайдем, покажем. zeigen. зайди туда, где купил. Покажи. uns einsteigen, zeigen. zum Beispiel. einsteigen, zeigen. Lass uns einsteigen, er Lass ihr ein zeigen. So, er kann das aufmachen und ihr könnt sehen, im ersten Jahr hat er 2% bekommen, 0,02, im zweiten 0,05, im dritten 0,1, im vierten 0,2 und im fünften 0,63. Das bedeutet, in vier Jahren sind komplette goldenen Regeln durchlaufen und, und er hat, und er hat äh, immer noch über 60% seiner Coins. Und hier, die erste Auszahlung ist sofort, die 0,0166 ist sofort. Viele sagen, oh, das ist, das ist zu wenig. Lass uns mal rechnen. 0,00166 mal 10.000 sind, sind was ist, 16, 16 Dollar sofort, sofort drin. Aber das ist dann nee nicht 16. Wie viel? Das sind, das sind das sind pro Monat. Das sind Moment. Das sind 20 Prozent. Von, ah, das ist ja 1.000 Euro, ja genau. 1.000 Euro sind 20 Prozent, sind 200. 200 durch 12 hast du plus minus genau 16,6. Das bedeutet, im ersten Jahr hast du ja nur 20 Prozent quasi deines Kapitals äh, sozusagen, äh, was du verkaufen kannst, aber du hast nur 2 Prozent deiner, deiner Coins ausgegeben, nicht 20 Prozent deiner Coins, ja. Du hast ein Zehntel von deiner Coinmenge verscherbelt, und hast trotzdem äh, das, das Zehnfache bekommen. Ja, und du bekommst jeden Monat zack, zack, zack, zack. Und du kannst sofort das bekommen und auszahlen dir zum äh, höheren Preis. Und wenn es dir zu wenig ist, dann hol dir noch mehr Klassik und mach mehr swapping pakete Wenn du, ja, also, aber nochmal, wie viel Geld willst du mit, mit 1000 Euro verdienen? Ja, und das ist, das ist wichtig. Ja, und ähm, okay, zeig. Uh, uh, <coughs> yes in more details we can see each transaction uh for swapping coins to our available balance so our swapping unit we can see details and see every year and every transaction for all these years Uh, ich, ich, in units. Uh -huh. We can see details. Ah, Okay, in den gekauften äh, swapping Units, man kann alle äh, Details sehen. Man kann sehen, das erste Jahr, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Jahr und ähm, und, äh, und äh, diese, diese Coins, die man hier äh, eingebucht bekommen hat. Hat ja, das sind ja POCUs, die richtigen, die kann man sich auszahlen lassen. Hier ist die Auszahlung und dann geht es sofort auf die Blockchain, kann auf die beliebige Wallet ausbezahlt werden und, und, und. Ja, absolut mega einsatzbereit und das ist ja auch wichtig dass wir den Preis auch, wir müssen den Preis groß ziehen lassen. Wir müssen die, für die Verknappung sorgen. Und nochmal, wenn das nicht passt, macht das nicht. Aber äh, sagen wir so, wir haben die Community, die einen sagen, hey, ich muss heute alles verscherben, Die anderen sagen, hey, ich möchte teuer verkaufen. Ich möchte zu einem anderen Preis verkaufen. Ich möchte meine Coins nicht für 0,1x Und das ist ein Megaprodukt genau für diese Menschen. Und weiterhin, ich habe euch Systeme gezeigt, wie man das richtig ein paar Mal cool drehen kann und so weiter. Also das ist äh, für die Marktsituation, die wir jetzt haben, für auch äh, für die Zukunft und als Zwischenschritt für Thronumstieg, das ist einfach, ja, ich habe schon, hab schon ein paar Lobkommentare gelesen. <lacht> das ist mega, mega. Egal? yes and this is not at all because we have a lot of changes in our uh, site just a second please i want to show you our okay. new site ultima classic yes new design a new site for our new coin this is the plcu classic when you can see information about plcu classic and of course We have Explorer for POCU Classic site. Click here. This one. Yes. Ja, also, wir haben die neuen, die, da, sagen wir so, das sind die neuen Links. Klar, das sind die neuen Designs. Ja, aber das ist der alte Coin. Schaut mal, das ist der Block, der Block äh, 433.000 456, ja. das heißt, hier läuft die Blockchain einfach weiter von, von der aktuellen Ultima. Hier gibt es auch die Anzahl der Coins, alles ist drin, ist aber mit dem neuen Namen und mit der neuen Farbe einfach verbunden. Ich möchte einfach den Ultima pushen durch die Verknappung und ich versuche einfach auch bei CoinMarketCap ganz andere Register zu ziehen. Wir unternehmen einfach alles, um da durchzukommen. And if you talk about PLCU Classic, we have update for our mobile application. Uh, this is our <laughs> old side, just a second, please. Uh, yeah, here. Und hier die Frage hier ist die Frage noch: kann ich meine PLC überhalten, wenn ich nicht tauschen möchte? Also klar, die werden nicht PLCU sein, die werden dann PLCU Classic heißen, aber klar, jeder kann alles behalten, was man möchte. Und nochmal, du kannst 10% tauschen, 20, 50, 100%, du kannst auf tauschen komplett verzichten, das ist absolut freiwillig. And please don't worry about your coins, because the new application Ultima Wallet and Ultima Farm already support the new coin and your PLC UC and PLC Ultima will be absolutely safe. Okay, also und äh, keine Angst haben um die Coins und Wallets. Es ist bereits alles abgedatet und die supporten bereits äh, beide Coins. Deswegen alles ist absolut sicher. Und äh, dieser Update war äh, absolut notwendig, damit wir unsere Sicherheitsstandards also erheblich äh, angehoben haben. And the latest version on the stores right now, it is version 3. 0.0. Es It's already supported, die neuen Coins. So, guys, wir warten auf für die Sleeping-Splitting. Und in a few days, ihr will sehen die neue Design in your mobile application. Ich habe забываю, что dass du параллельно на английском. in <laughs> <Еще laughs> раз повтори, in der in der Sprache in der Sprache der Sprache in und die Leute der Ah, okay, okay. Also hier gibt es noch ein, eine, ein kurzer Update und dann kann man dann schon alles sehen. Aber wie gesagt, wir fangen einfach montags an. Äh, lasst euch nicht überraschen. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, bis zum 1. Januar sind wir durch. Aber wenn alles gemacht ist, sage ich euch noch Bescheid und so weiter. Aber nochmal, im Vertrieb ändert sich gar nichts. Wir haben verkauft die X-Farm, wir verkaufen sie weiter, ja, und... Äh, und sobald das Swapping da ist, kann man einfach den Coin, also was ändert sich? Der Mensch, wenn er den X bekommen hat, der rennt ja sofort auf die Börse und tauscht in, in Ultima und verkauft den. Und jetzt wird das anders sein, zumindest werden wir das sprechen und sagen, hey, du hast ja jetzt in dein Klassik getauscht. Und jetzt diesen Klassik, natürlich kannst du in USDT aussteigen und so weiter. Aber wenn du ihn nochmal Runde ziehen lässt, indem du ihn jetzt in Swapping schickst, also hast, du hast jetzt verdreifacht. Mach doch doch noch mal eine Verzehnfachung. Ja und dann verkaufe was. Und das ist äh, zum Beispiel was man ändern könnte, aber das muss nicht. Kann man, aber muss nicht. Okay, our new site, our new design for Platinum World Site. Of course, it's contain four different widgets with our balances and one. Widget with two balances PLC Ultima and PLC UC, and this is really important, please, uh, it's really different balances, this is from your bonuses, and another balance on PLC Ultima side for swapping units, for swapping coins, it's not the same balance. Yeah, also das ist, uh, wir haben jetzt auch zwei Balance, PLC U, der neue und PLC U Classic, und hier wichtig, POCU Classic wird nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert hier, sondern nur POCU. Ganz einfach, wir wollen einfach, dass die POCU Classic nicht in Kommissionen auf den Markt kommen, sondern POCU sollen gedreht werden. Und eine Bitte, den ganzen POCU Classic, wenn soweit ist, aus den Dashboards rauszunehmen aus sich auszahlen zu lassen. Wir werden... Am Ende von 23, also ein Jahr, wird jeder Zeit haben, das Dashboard zu säubern und dann werden wir POC Classic aus dem Dashboard komplett rausnehmen, sodass wir unsere Balance bei Null haben, weil das muss dann auch der Coin sein, der auf der Börse gedreht werden bzw. mit X gekoppelt ist, mit Cashbacks und so weiter. Ja, wir möchten ihn auch ein bisschen stärken. <lacht> Alex, I want to show you another side. Look, this is our Ultima Cashback mm -hmm. and if we open the new back office, we can see the PLC you see as default wallet for cashback. Ja, genau. Also äh, wir haben das schon auch in Ultima Cashback integriert. Das heißt, wenn die Updates durch sind, ihr seht ja, die Adresse ist ja die gleiche geblieben. Nur der Name und die Farbe haben sich geändert. Und äh, das ist einfach unsere aggressive Strategie, um dem Markt entgegenzukommen. Und, und, und dem, dem, dem Kryptowinter entgegenzuwirken und einfach Richtung äh, Gewinnerstraße wieder marschieren, weil ähm, ja, Gewinner stellen sich nicht an. Wir erfinden selber unsere Strategien, wir kreieren selber unsere Tools und wir gehen und holen uns den Preis, den wohlverdienten Preis auch selber. So, Alex, I, say, I talk everything, if you have some questions, you can ask and I will show you everything, what you want. Okay, okay, everything is fine, everything is fine. So, ich habe hier ein paar Fragen. Hier zum Beispiel, uh, ja, aber die, das ist 1 zu 1 und nicht 1 zu 10. Nochmal, das ist dieser Slide hier, habt ihr ein bisschen mm, euch verguckt. Hier, ja, 1 zu 1 ist Swapping, aber Preis unten, PLCU Classic ist jetzt 1.000 Euro und PLCU uh, PLC Ultima, der Neue, wird mit 10.000 beginnen. Und das ist möglich durch diese Verknappung. Schaut mal, es kommen von 100 Coins nur zwei Coins in einem Jahr auf den Markt von diesen Menschen hier. Wenn der Mensch 100 PLCU Classics swappt, er hat 100 PLCU Classic verbrannt auf dem Classic-Markt, und auf dem Ultima-Markt hat er nur zwei Coins produziert. Und das ist die zweiseitige Verknappung. Klassik wird verknappt und verbrannt. Und Ultima wird auch verknappt. Alex, Alex. nochmal ganz kurz. Ich glaube, was an diesem Slide ein bisschen irritierend ist, ist, Aha. weil da steht, plus 98 PLCU, zum Beispiel hier im ersten Jahr, das bedeutet ja nur, dass die 98% deiner Coins noch über sind. Genau, ja, das heißt... Kommt nicht dazu, sondern die sind über. Das ist das, was übrig bleibt. Und so sehen wir das in jedem Jahr. Und hier ist einfach der Unterschied, die Coins, die wir hier im ersten Jahr bekommen, weil wir einfach unsere plcu klassik swappen in PLCU, wir haben einfach den Preisunterschied. Und das ist der große, große Gewinn für uns, so sodass es, denke ich, für jeden verständlich ist. Wir geben weniger Coins aus durch das Swapping, haben aber einen höheren Ertrag. Ja, und das ist das, was hier halt sehr, sehr genial ist. Dazu werden wir aber noch mehr Infos geben. Das ist heute ja nur eine erste Information, weil auch bei mir der Chat gerade verläuft, Ganz entspannt. <lacht> okay, okay. Nee, hier, die, die, der erste Jahr, schaut mal, ihr habt 100 Coins. Zwei Coins sind ausgeschüttet, mal 10.000 verkauft. habt ihr Am Ende habt ihr 20.000 Dollar in der Tasche und 98 Coins in der Wallet. Immer noch. So, im zweiten Jahr habt ihr wieder 50.000 in der Tasche und 93 Coins sind immer noch in der Wallet. Im dritten Jahr habt ihr zusätzlich 100.000 in der Tasche. Vorbehalten nicht natürlich, dass der Preis bei 10.000 ist. Und ihr habt immer noch 83 Coins in der Wallet. Und, und spätestens hier muss man den Unterschied sehen. Schaut mal links in den grünen Balken. Da habt ihr zwar 100.000 in der Tasche, habt ihr aber 0 POCU-Klassik in der Wallet. Und hier habt ihr 170 bereits und hat immer noch 83 POCUs in der Wallet. Und das ist der Weg, den ich euch vorschlage zu gehen mit mir, weil hier ist einfach der andere Preisunterschied. Und dann, das ist jetzt Verzehnfachung. Und wir werden versuchen. Mit, wenn wir nochmal auf den Thron zu swappen, diese Strategie noch zu verfeinern und den Preisunterschied noch zu vergrößern, vielleicht Richtung 40, 50 50.000, vielleicht Richtung 100.000 in Coin zu schicken, kann alles sein. Ja, Das heißt, wir müssen einfach, warum kann alles sein? Erstmal, ich möchte das euch nicht verraten. Zweitens, <lacht> noch zu früh, zweitens, wir müssen auch gucken, wie der Markt sich verhält und wir werden uns von der Marktsituation auch abstoßen. Und, und äh, sagen wir so, aber ich wollte euch das nur mitteilen, damit ihr seht, der Plan ist da. Ich möchte Richtung 100.000 wieder laufen, aber es ist nicht einfach. Nochmal, bei 600.000 Coins und, und 100.000 Preis sind wir, was, was sind wir, 60 Milliarden, was ist das? plus, minus, 60 Milliarden, da sind wir Top 5 Coin das, das, das ist sehr schwer, das ist sehr schwer. Alex, ja? du sagtest, dass äh, die Webseite ein paar Tage ins Update geht. Ja. Ähm, heißt das, wir können in den Tagen nichts tun? Oder, oder wie muss Leider in den Tagen kann man nichts tun, ja. Das heißt, wir okay. gehen komplett offline, aber ich weiß nicht wann, ich sage vorher Bescheid vielleicht okay, könnten wir ja dann ein paar Schulungen machen in der Zeit, weil wir keinen Vertrieb machen. Ja, wir machen, einfach, wir, wir machen einfach Calls und einfach die ganzen Sachen noch auseinandernehmen und so weiter. Okay, danke schön. Danke. Alex, alle, alle Fragen nach den Folien, können wir die, ich gebe, ich, gebe die Folien, ich gebe die Folien, ich gebe die Folien. Ja, einfach in Inner Circle rein, dann haben alle die Folien... Weil ich schaue es nochmal an, weil da, das sind, da, sind, da sind einfach ein paar Fehler noch drin. Tippfehler, ich mache die noch und gebe das in, in der rein. Aber ja, gut, wenn es heute kommen würde, weil für morgen früh sind schon die ersten Calls angesagt in den Gruppen. Eigentlich ist es noch top geheim. Nee, Vollgas, Vollgas. Vollgas, okay, verstanden. Also optimal wäre folgendes, dass wir vielleicht einfach bis kurz vor Weihnachten, sagen wir, bis zum. 22. noch voll verkaufen können und dann haben wir zum ersten Mal in unserer Geschichte wie so, eine, wie so kleine Weihnachtsferien. Das sind vielleicht, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Leute mal Heiligabend mal nicht unbedingt verkaufen müssen. Aber wenn das in der Zeit natürlich das Update gemacht werden würde, wäre natürlich optimal und kostet am wenigsten Umsatz. Weil nach Weihnachten haben alle wieder Geld und wenn wir dann nicht offline sind, dann schmeißen sie es vielleicht in, in schlechte Quellen. Sagen wir so, ich gebe, ich gebe Vollgas, ich gebe Vollgas, ihr seht ja, ich powere wie verrückt und das bringt uns auf einen mega unglaublichen Weltklasse-Level und wenn Thron da ist, dann niemand kann mit uns mithalten, niemand. Wir sind noch durch die eigene Technologie ausgebremst und egal wer da draußen Welle macht, wir sind besser und mit Thron sind wir einfach für alle nicht mehr erreichbar. Wir sind einfach in einer anderen Liga danach. Dieses eine Jahr müssen einfach Vollgas geben. Wir müssen einfach dazu nutzen, Community aufzubauen, dass die Leute Geld verdienen, dass die Community feiert, richtig abgeht, dass wir der Welt einfach zeigen: hey, wir sind, wir haben es drauf, wir können das und wir halten unser Versprechen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und dann, wenn Thronlösung da ist, ist sowieso äh, komplettes Feierabend. Aber ich, ich glaube trotzdem auch, dass der Start jetzt sehr, sehr wichtig ist, weil wenn wir jetzt natürlich bei, bei dem Start äh, den Ultima gleich auf ein richtig vernünftiges Niveau äh, bringen, äh, weil es alles, äh, ja, dann werden ganz viele das Angebot annehmen und dann wird es dann auch ein Selbstläufer werden. Und das ist das. Ist, äh, das wo wir einfach sehen müssen, dass da alle Diamonds top informiert sind und dass wir von Anfang an die Entwicklung haben, die wir auch haben wollen. Und dass wir da nicht auf zu viele Widerstände treffen. So, äh, genau, genau. Und äh, ich weiß, dass ihr viele Fragen habt und so weiter, bei welche, also wir werden das, ihr werdet alles sehen. Wenn die gelistet sind, werdet ihr sehen, wo sie gelistet sind. Ja, also zum Beispiel der Klassik, der soll jetzt erstmal bei äh, Coinspit äh, gehandelt werden. Erstens, das ist ja ein komplett neuer Name, muss ja gelistet werden, bla bla bla. Äh, zweitens, der Ultima wird überall auf die Börsen kommen, wo er schon ist, ja, unter dem gleichen Namen, wir müssen damit mit Börsen ein bisschen verhandeln, aber dann läuft das wieder und äh, wir geben einfach Vollgas. Und wenn, wenn die Technologie drin ist, und ihr einmal das geklickt habt und durchgeklickt habt, wisst ihr, wie das läuft. Wir werden auch Trainings machen, werden auch Tutorial-Videos machen und so weiter. Aber jetzt, heute, ausgerechnet heute, können wir das noch nicht so liefern, weil ihr braucht ein funktionierendes System, damit keine Fragen kommen. Weil sonst fragt, fragt ich fragt ihr mich nach jedem Knopf da, was nicht da ist. Und nochmal, der PLCU wird irgendwie nicht vernichtet oder wertlos oder so. Der alte, der wird einfach umgefärbt und umbenannt und wird genauso eingesetzt, genauso liquide, genauso flexibel, genauso handelbar und, und, und. Sogar noch viel krasser, weil viele Leute einfach einfach swappen wollen. Die werden den X verkaufen gegen die USDT, klar, aber dann werden sie die USDT nehmen und noch mehr Ultimas kaufen ja noch mehr Ultimaskal oder sie schicken das wieder in die schicken sie äh, wieder das in die in den Kreislauf ja okay ich denke wir haben jetzt die meisten äh, ich glaube die meisten Fragen haben wir abgearbeitet äh, sehr gut okay Wann ist ein öffentlicher Call für alle? Ich gebe das an, weil ich bin. Ich, ich schaue mal, wir werden diese Aufzeichnung jedem auch bereitstellen. Wir werden das auch hochladen. Ich möchte, dass alle einfach verstehen: hey, diese Strategie führt einfach innerhalb eines Jahres zu mehr Dezentralität, zu mehr Transparenz, zu mehr Sicherheit, zu höherem Preis, zu Wachstum, zu mehr Community, zu besseren Positionen auf den Börsen, auf CoinMarketCap, überall. Und weil das ist ein zusätzlicher Tool, der einfach beide Coins verknappt, beide Coins einfach noch mehr äh, werthaltiger macht, der diese Strategie X nochmal richtig stützt, mit diesem Produkt, mit diesem Swapping, wird der X noch stabiler, noch mächtiger. Ja, weil der Ultima noch stabiler wird und Klassik wird noch stabiler. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach so ein, ja, so, eine, so ein Mega-Mega-Werkzeug, um alles nicht nur zu stabilisieren, sondern richtig als Lokomotive nach oben zu schieben. Und ich denke, viele werden swappen besonders. Äh, es ist wichtig, dass die Leute sofort anfangen zu swappen, weil wenn sie zum Beispiel im zweiten Jahr swappen oder irgendwann, es sind schon 7% der Coins im Markt. Das heißt, sie haben mehr Konkurrenz und dann sind sie in einem Jahr später, wenn alle schon ihre Auszahlungen hatten, komplette hundertprozentige Ausschüttung und ihr bekommt erst äh, äh, über 60% eurer Coins äh, ganz zum Schluss aus, ausbezahlt. Ja, das ist halt das, was, was äh, wichtig, viel, viel wichtiger ist, jetzt sofort auch mitzumachen. Okay, dann frage ich euch einfach im Chat, wie ist euer Feedback? Sagt mir, wie findet ihr diese Strategie, dass wir jetzt richtig, richtig... Ähm, richtig auch auf Thron umsteigen, dass wir die, die Verknappung ankurbeln, dass wir die Verbrennung wie, wie verrückt anzünden. Also was ist euer Feedback zum heutigen Webinar? Seid ihr begeistert? Seid ihr enttäuscht? Seid ihr traurig? Seid ihr on fire? Ziehen wir die Sache durch oder lassen wir die Sache bleiben oder wie ist euer Feedback? Und wer, wer versteht das auch, dass mit dieser Strategie wir einfach jetzt mega rocken werden. Und, und das Wichtigste ist, die Menschen haben Angst, oh, was ist, wenn Ultima auf 100 Dollar fängt, fällt? Was, was passiert denn, wenn ihr, ich, ich zeige euch mal, stellt euch vor, der Preis von Classic ist 100 Dollar und der Preis von Ultima ist 10.000 und der Tauschverhältnis 1 zu 1. Da macht doch jeder, der, der verkauft jeder alles, was er hat, rennt wie verrückt zu POCU Classic, kauft, sich Und swappt und macht X100. Was ist, wenn Klassik auf 10 Dollar fällt? Noch schlimmere Vorstellung. Dann machst du X1000 mit Ultima. Das bedeutet, Klassik wird niemand so tief fallen, sondern die Leute verstehen, wow, ich kann hier swappen, X10 machen, das Ding verbrennt. Es wird noch, dann swappe ich vielleicht die Hälfte nur. Dann mache ich so ein Portfolio für sich und so weiter. Also es ist schon heftig. Also ich lese mir... Die Feedbacks, das ist dann, äh, Spitzenklasse, genial. Einmal mehr absolut genial, einfach genial. Schaut mal, und das ist mega, wenn, wenn unsere Community on Fire ist, dann werden wir alle Hindernisse überwinden, alle Herausforderungen meistern. Äh, ich finde alles gut, was kein Stillstand ist. <lacht> wir werden gewinnen. Mir ist schwindelig. Ich hoffe positiv schwindelig. Super. Diversifizierung Kombination zu goldenen Regeln. Danke, Alex. Du krypto -Gon. Okay, danke, danke. Äh, grazie, grazie, grazie. Super. Das ist eine Strategie der Strategien. Absolut genial. Oh mein Gott. Starten wir eine neue Ära. Go, go, go. Let's rock, Alex. Und so weiter. Tolle Strategie. Mega cool. Ich bin müde zu lesen. Gemischte gemischte Gefühle. Ich brauche mehr Infos. Rudiger, du kriegst alles. So also, bin, wieder, bin wieder sprachlos. Mega geile Strategie, Alex. Alex, du bist einfach unglaublich genial. Danke, danke, danke. Wir werden immer mehr interessanter auf dem Kryptomarkt. Hier sind nun die Feuerzeichen, super Strategie, Vollgas. Liebe Freunde, lasst uns richtig Gas geben. Wir starten in die, mit unserer Total Domination Strategie. Und nochmal, wer glaubt, dass wir einfach, nur weil wir da sind, dazu verdonnert werden müssen, reich, glücklich, erfolgreich und so weiter zu sein, hat wahrscheinlich äh, zu viele äh, Hollywood-Filme <lacht> geschaut. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand von uns... Von, also abgesehen, wenn du jetzt nicht wirklich von oben kommst, auch die müssen kämpfen. Auch wenn du reich geboren bist, musst du auch kämpfen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einfach, weil er da ist, mit allem beschenkt, mit allem ausgestattet... ...und wirklich zum Mega-Erfolg verdonnert war im Leben. Ich habe anders gesehen... Jeder, der gekommen ist, wird erstmal vermöbelt, in die Konkurrenz ausgesetzt, richtig auf die harte Probe gestellt. Und dann, wenn es verdient hat, dann bekommt er Erfolg. Und wir mit unseren Anstrengungen, mit unserem Feuer in den Augen, mit unserer Inspiration, Motivation, wir arbeiten, wir schuften ja wie Tiere hier langsam, aber sicher. Und mit diesen Anstrengungen bin ich mir sicher, haben wir den Erfolg mehr als verdient und wir werden vom Universum dafür belohnt, bin ich mir absolut sicher. Ich weiß, in den letzten sechs Jahren hätten wir so viele Möglichkeiten, pleite zu gehen, kaputt zu gehen und so weiter, ist das alles nicht passiert, weil wir einfach für etwas Besseres bestimmt sind. Wir haben unsere Vorsehung und wir werden sie erfüllen, kostet es, was es wolle, weil wir niemals aufgeben. Wir gehen einfach immer weiter. Und wenn wir uns 20 Mal umdrehen müssen, um zu gewinnen, werden wir 20, 20, äh, uns 20 Mal umdrehen und wir werden definitiv gewinnen, kostet es, was es wolle. Und mit eurer Unterstützung... Es wird uns viel einfacher und äh, viel äh, interessanter sein, diesen Preis auch abzuholen. Und äh, ich weiß, ja, den Erfolg muss man teilen und zusammen feiern. Äh, Erfolg nur für einen Menschen ist nie gut. Wenn die, die gesamte Community jubelt, dann haben wir gewonnen und dann ist absolut alles mega cool. Ihr seht, ich bin, am, ich bin auch begeistert. Ich, ich Mir kratzen schon die Hände. Ich will einfach loslegen und der ganzen Welt beweisen, aus welchem Holz wir geschnitten sind. Und ich weiß, wir sind für, für wir sind dafür bestimmt, wirklich gigantisch zu werden. Geschichte zu schreiben, zu Titanen zu, zu, zu, Transfer, zu, zu, zu Titanen zu werden. Deswegen, lasst uns richtig rocken, Gas geben. Ich danke euch für dieses Webinar. Die Aufzeichnung kriegt ihr und ähm, ja, lass uns einfach rocken. Ciao, ciao.